Jetzt fehlt nur noch Birgit. Ja, yeah. das ist komisch, weil ich hatte auf die Gruppe geklickt, also müsste sie eigentlich automatisch dabei sein. Sie, warte mal, also ich sehe sie da jetzt nicht. Nee. Das ist auch nicht. Mhm. <lacht> Probier doch mal äh, Person hinzufügen. Ja, ich versuche es nochmal einzeln. Ja. huch, Filterraum wird angerufen, das wollte ich doch gerade. Ich habe auch gar nicht auf den Filterraum geklickt. Oh ja, wenn er sich dann jetzt also anschließen will. Ja, ja, nur das kam jetzt genau mit dem Klick auf die Birgit. Jetzt, jetzt ist die Birgit da. Ja, super, okay. super, super. Also, hörst du uns jetzt auch, Birgit? Ja. Ja. Schön, also dann, zweite Anlauf. Also, ich hatte ja diese Docks mit angehört. Hallo. Auf äh, Entschuldigung, äh. meine Frau war gerade gekommen mit hallo, also das war, da war dir nichts nicht gemeint. <lacht> so, okay, sorry. <lacht> also. hey, du musst dich mal kämmen da unten, also hier, Birgit. <lacht> so. So, Jutta, Entschuldigung. Ja bitte um Konzentration jetzt, Genau. Das verlier ich oder? nämlich wirklich den Faden, also ich hatte diese Dokumente ja mit angehängt, also einmal als Text, einmal als Audio, zum äh, dieses ein Bild ist ein Bild und weil ich den, den habe ich also schon öfter mal wieder ähm, gehört und fand den immer wieder interessant, das ist halt für mich jetzt persönlich einfach ein gut, ganz guter Aufhänger oder Einstieg und ähm, äh, aber so zum Konzept jetzt oder zu der Idee die dieses Gesprächs heute Abend, ähm, dachte ich mir, das, ist, das soll eigentlich eher wie so ein Impuls sein, dass wir ins Gespräch kommen. Also das ist jetzt nicht gedacht, dass wir den jetzt Satz für Satz da durchackern, ähm, sondern einfach nur vielleicht, dass wir da einen Aufhänger oder äh, Anknüpfungspunkte finden, äh, die wir halt gerade interessant finden und dann ins Gespräch kommen. Und im Vorgespräch mit der Birgit ähm, ist dann herausgekommen, dass sie spontan da quasi wie so Kontrapunkte sind ihr dazu eingefallen. Und die könnte sie, ja. Ich war auch <lacht> ziemlich genervt. Also je länger, desto lieber. <lacht> ja, ist das heiß? Ja? <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. Also ich würde sagen, also ich mache jetzt mal drei Sätze inhaltlich äh, zu dem, warum ich jetzt gerade dieses Dokument, so interessant finde und dann könnte Birgit ihren Kontrapunkt mal vortragen und als dritte Möglichkeit, was ich jetzt noch sehe, hattest du ja Andreas eben auch noch Bilder äh, im Hintergrund jetzt. Ne? Ja, ganz gute. Ja und äh, die können wir dann eben auch noch mal äh, mit reinziehen äh, und dann gucken, äh, was wir damit machen können, also wie wir die Bilder betrachten, äh, was, was das mit uns macht und so weiter. No. Ja, ja. erstmal der Text. Und <lacht> dass wir eben nicht nur über Text äh, aktiv sind, sondern über nee. Bild, ne? Ja, also jetzt muss man versuchen, dass ich das irgendwie zusammenkriege. Ähm, also es ist eben so, dass ich jetzt im Moment wieder sehr damit beschäftigt bin, was Kunst für mich ist, was Kunst für mich sein kann und werden könnte. Und also auf dieser Suche bin ich natürlich immer wieder auf diese klassischen Zugänge gekommen. Äh, also äh, ja, also wie man halt äh, kulturhistorisch daran geht, all diese, diese Zugänge. Und ähm, das, ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist für die Füße, das ist, das ist für mich auch ein Zugang, auch noch ein wertvoller, aber halt Jetzt nicht der, den ich jetzt intuitiv so vorziehen würde. Ne? Und jetzt daran anknüpfend ist eben genau dieser Beitrag ähm, von dem Bild, ein Bild ist ein Bild, weil der eröffnet einen ganz anderen Zugang zu Bildmaterial jetzt mal und zu Wahrnehmung überhaupt. Ähm dass wir eben eigentlich gar keine Gegenstände wahrnehmen als erstes, auch wenn es uns so erscheint, weil das halt so eine Gewohnheit ist, äh, sondern dass wir abstrakte Formen wahrnehmen, äh, dass wir ähm, auch die Zuordnung und die Intensitäten von Farbe und Raum äh, wahrnehmen und das eben nicht nur geschieht über die also, in, also, dass das nicht nur verarbeitet wird über die Augen, über das visuelle Zentrum dann im Gehirn, sondern eigentlich gleichzeitig auf ganz verschiedenen Sinneskanälen. Das finde ich so spannend. Ähm, und dazu eben diese, ähm, diese Experimente von diesem Dr. Stern, diesem Daniel Stern, äh, dem Psychoanalytiker, der Experimente mit Säuglingen gemacht hat, die dann Schnuller bekommen haben, die verschiedene Oberflächen hatten und äh, ohne dann etwas sehen zu können. Und dann hat man den Säuglingen die äh, Binden abgenommen und sie mussten dann quasi oder konnten dann äh, die, denjenigen Schnuller herausfinden mit den Augen, die, die sie vorher nur äh, ja, wie sagt man, da auch kaputt. Dass die Mond gehabt hat, ne? die, äh, erfassen konnten, erfahren konnten. Ne? Dass, dass diese ganze Verarbeitung immer auf allen Ebenen irgendwas klappert, äh, auf allen Ebenen funktioniert. Äh, ja, das ist eigentlich erstmal so das Wesentliche, was ich dazu sagen möchte, glaube ich. Und damit vielleicht noch ein Satz, also dass das natürlich und dass die Gefühle oder Empfindungen oder Stimmungen, all das äh, immer gleich auf allen Ebenen mit angetickt wird und äh, also be äh, beteiligt ist. So. Ja, mhm. mache ich jetzt mal und gebe der Kontrapunkt. Geht. Also nachher moderiere ich dann so gut wie gar nicht mehr, nur mal, wenn's mal wenn ich mal so den Eindruck habe, jetzt wäre es vielleicht mal ganz gut. Ansonsten moderieren wir uns alle selber, ne? nur mal so. Mhm. Ja, ja, ja. Der Kontrapunkt ist der bei mir, dass er ja sagt, grundsätzlich, das ist alles vorsprachlich. Das sind alles vorsprachliche Muster, Vorsprache. Das ist, nicht kontrap das ist nicht kontrafaktisch oder kontrapunktuell. Ähm, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Ja. Weil ihr sagt, dass alles modal ist es und ähm, nur mh. ein dann ja. ja, erkannt wird, oder wiedererkannt erkannt wird. Ähm, wenn, wenn das so wäre, dass alles... Ähm, so modal und vorsprachlich ist, dann frage ich mich, wieso wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen, weil dann wäre doch alles klar. Dann bräuchte man doch über Kunst an für sich gar nicht zu sprechen. Also in unserem Erwachsenenleben jetzt, ne, nach dieser ganzen Vorbildung und Verbildung, ähm, ist natürlich diese dieser Ansatz nur einer von vielen. Und also wir haben jetzt die, die nette Aufgabe, uns in dieser Vielfalt von Ansätzen zu orientieren. Und äh also es dient ja eigentlich dazu, sich in der Umwelt zu orientieren oder sich zurechtzufinden, bestimmte Dinge zu erkennen, zu benennen. Und es geht ja darum, eigentlich ähm, in der Kunsttherapie darum, diese Ordnungsmuster wie, ja, für sich selber wie herauszufinden, benennen zu können, ähm, entweder so zu lassen oder zu verändern. Und in der Kunst, ich mache jetzt so einen Sprung, in der visuellen Kunst geht es darum, immer diese ästhetischen Ordnungsmuster, diese Kategorien, Klassifikationen, Schubladisierung, ähm, die auch immer, ein bisschen zu stören. Also genau diese Ordnungsmuster durcheinander zu bringen beim Betrachten. Weil wenn das nicht, wenn du das nicht machst, dann wirkt diese Kunst gar nicht. Und ähm, da ist nämlich jetzt die kontroverse Diskussion, ist ein Sonnenuntergang, ein Bild eines Sonnenuntergangs, den jeder intuitiv sehen kann, weil es ein so ein klassisches Muster ist, ist das Kunst oder ist es eben gerade keine Kunst? Ich stehe auf dem Standpunkt, dass es keine Kunst ist, weil es bedient ein Muster wie ein ganz frühes Muster an ästhetischer Auffassung, wie zum Beispiel diesen Schnuller. Jeder hat eine Erfahrung mit einem Sonnenuntergang, jeder verbindet etwas damit und es ist symbolisch in unserer Tradition extrem aufgeladen und überinterpretiert. Mit Romantik, mit, ich weiß nicht, das kommt jetzt ganz Erwachsene dazu, das ganze Hollywood, was dazu gehört, mit den ganzen Klischees, ja. Liebe, Drama und so weiter. Ja, also es wäre Kitsch für dich, ne? Mit Ein Sonnenuntergang. Ja. Kommt drauf an, wie er dargestellt ist. ja naja, okay. Aber wenn er, wenn er halt in diesen eingefahrenen Mustern sozusagen gefällig bleibt, ne? Ja, gibt es bestimmt Hunderttausende davon auf Facebook mm. und so, ne, auf der Plattform. Mm. Oder? Seht ihr das? Ich meine, Bitte, Also, ich finde, dass die Frau. Äh, den Ton noch verstehen, äh, Britta? Ja, ja, ja, daran. Ah, ja, ich verstehe es ja versteh. nicht. Das ja, okay. ja. ja. Okay. Also, ich finde, die Frau Sauer, äh, die greift ja wesentlich. Äh, vor, früher noch an. Also tatsächlich also ich finde es erstmal ganz gut, dass sie äh, von der, mit der vorsprachlichen Wahrnehmung anfängt. Ich äh, bin ja da ein Fan von, dass man also das äh, dass Sprache zum Denken nicht nötig ist, äh, aber natürlich äh, dann zum Denken eine Menge beiträgt, äh, nachdem es denn da ist äh, das sprechen. Ähm, aber jetzt ist die Frage, wie, wie korrespondiert das, was also mit einem Bild passiert, wenn wir es äh, was uns mit einem Bild passiert, wenn wir es wahrnehmen und wenn das Bild weg ist und wir sehen dieselbe Szene? Nicht? Also ich habe mir jetzt so gedacht, da äh, läuft man also entweder als Naturfotograf oder gar als Urzeitjäger durch eine äh, durchlichtete Szenerie. Das ist also alles ist am Flirren und äh, man, man hat also Folgendes, man will was jagen, man will möglichst selber nicht erlegt werden und äh, muss sich hier jetzt orientieren, sodass also irgendwie die ganze Sache klappt. Nicht? Also wie, wie äh, äh, kommt man jetzt mit dieser Situation zurecht? Und dann stört mich das Erste, dass sozusagen die Wahrnehmung hier mit abstrakten äh, äh, äh, Flecken zu tun hätte. Natürlich, die ganze Situation flirret, also es hat also eine, eine, eine Unübersichtlichkeit, es hat Gebüsche, es hat alles Mögliche, aber all diese Erscheinungen, seien sie auch nur optisch, sind natürlich hoch konkret. Nicht? weil sie also im nächsten Moment kann also hinter diesem äh, Gewusch, äh, diesem bewegten Gewusch von, von, von Blättern, nicht? Äh, die, die sich jetzt also optisch als, äh, als ein Schwung von, von Farbflecken äh, darstellen, kann ja also etwas hervorbrechen. Nicht? Das äh, ist also im Grunde äh, äh, ein, ein Moment konkretester, äh, weil auch gefährlichster. Äh, Orientierung oder des Kampfes um Orientierung da drin nicht so und äh, wenn jetzt... habe ähm, ich da einmal ganz kurz dazwischen? Mit, ja. mit Kampf hat das glaube ich nichts zu tun. Das hat nichts mit Kampf zu tun. Also das, das Beispiel... Natürlich will es ja nicht gefressen werden, oder? Also jetzt in der Situation. Ja, aber das ist sehr darwinistisch. Ne, ist nicht darwinistisch. Das meine ich gar nicht. Also, ich meine, nein, ich will jetzt nicht auf irgendeinen so Biologismus hinaus, sondern ich möchte nur, dass sie sozusagen erstmal von dem Wort Abstraktion weg, weil wovon okay. sollte denn da abstrahiert sein? Nicht? Also, es sind eben diese Farbflecken, die ja im Auge ankommen. Andererseits kommen ganz viele andere Sachen äh, ja. gleichzeitig auf, dass äh, also äh, die, die Wärme. Die, die Art, wie sich der Boden anfühlt, die Spannung der äh, äh, Gruppe, in der du dich befindest und so weiter. Das sind alles Dinge, die also ein ganzheitliches Moment schaffen. Demgegenüber ist ein Bild eine unglaubliche Reduktion. Das ist sozusagen wie eine umgekehrte Blindheit. Nicht? Das heißt also, beim Bild schaltest du all das weg und musst allein vom Auge her all das andere rekonstruieren. Nicht? Das ist sozusagen, äh, triggert eine unglaubliche Wachheit auf alle Momente. Nicht? Und macht dadurch natürlich einen unglaublichen Schatz an äh, äh, äh, Empfindungen, aber auch an, an Möglichkeiten offen. Nicht? In dieser Situation, in der alles flirrt, kannst du ja dauernd getäuscht werden. Also du bist nie sicher, ob das, was du siehst, was das jetzt gerade ist, nicht? Also die, äh, alles ist getarnt. Du selber bist getarnt. Äh, das Tier, was du jagst, ist getarnt. Das äh, äh, Tier, was möglicherweise auf dich lauert, ist getarnt. Nicht? Und da, da kommt plötzlich Abstraktion ins Spiel, weil damit das Fell diese seltsamen Formen ist, gibt es sozusagen auf biologischer Ebene schon äh, sozusagen eine Abstraktion von der Landschaft, die da umgeben wird und drückt sich also tatsächlich in den Fell oder sonstigen äh, Tarren. Fähigkeiten aus. Nicht so. Und das ist, finde ich, also unglaublich spannend, dass also diese, äh, äh, äh, diese Wissenschaftlerin geht im Grunde synthetisch vor und tut aber so, als wäre es analytisch. Nicht? Also Sie hat schon alles schön zerlegt nicht? und äh, kommt dann und sagt, ja, so setze ich das zusammen und dann haben wir nachher also ganz schön die Möglichkeiten. Nein, die Möglichkeiten sind alle da, wir sind im Grunde phänomen phänomenologisch überhaupt nicht davon umgeben, dass jetzt also ich mein Auge synthetisiert, jedenfalls keine Flecken, ich bin phänomenologisch in einer Weltganzheit und muss, wenn, dann hingehen und sagen, ich mache mir jetzt wissenschaftliche Muster, die sind so und so begründet, das hat eine lange Tradition, deswegen sind sie schon ziemlich komplex und äh, versuchen jetzt sozusagen in einem Modell das Ganze nachzubauen oder mit verschiedenen Modellen äh, mir, mir Begriffe zu liefern, mit denen ich also über das Ganze nachdenken kann. Aber die Frage, was das, hat das mit der Realität zu tun, die äh, bleibt. Die hat aber auch derjenige, der sich durch so ein Milieu bewegt. Die ganze Zeit hat er natürlich die Frage, was ist das jetzt? Bin ich jetzt getäuscht? Befinde ich mich jetzt schon in irgendeiner Phantasmogorie? Oder hat mich da jemand auf die falsche Bahn geleitet? Oder, oder? Also da ist dieselbe Unsicherheit. Und der Witz ist, in dem Moment, wo ich ein Bild habe, nicht, kann ich mich mit dieser Unsicherheit, weil das Bild ja schon selber Täuschung ist, nicht, weil das Bild ja schon selber ein Abklatsch ist, habe ich die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. In dem Moment, wo ich hingehe und male etwas an die Höhlenwand, was also äh, mich äh, unglaublich an irgendein äh, Pferd meinetwegen erinnert. Nicht, in dem Moment kann ich mich das, damit auseinandersetzen, wie leicht ich zu täuschen bin, was man dazu machen muss, aber auch, wie, Spez, wie die Spezifika für diesen... Äh, Tier sind. Nicht? Das heißt also, ich kann eine gewisse Sicherheit äh, in mir erzeugen und ich trete damit gleichzeitig in eine Spirale von immer neuen äh, Möglichkeiten, Illusionen, Vorstellungen, äh, was auch immer zu schaffen. Nicht? Und das macht auf einmal diesen großen Kosmos an äh, Simulationen, äh, Ideenspinnerei bis hin zu äh, ganz weit ausgeweiteten Kuhucksheim. Und, und da würde ich ansetzen. Nicht? Und da okay. finde ich, läuft sie okay. fehl zu versuchen, jetzt mal das, was du jetzt ausgeführt hast, noch mal in einem Satz zusammenzufassen, prägnant. Wäre ich? Worauf, ja, worauf kommst du da jetzt an? Was war jetzt der springende Punkt? Also ich finde, erstmal ist da eine, Ganzheit, eine ganzheitliche Übersehungheit übersehen worden, die ganz zwanglos alles uns schon zur Verfügung stellt, was uns zur Verfügung ist. Also irgendwo da unten schreibt sie, warte mal, ich muss mir das mal äh, holen zum Schluss bei den Resümees. Ähm, also das eben. Da kommt es ja nachher die Frechheit, mir dann noch also als Medienpädagoge die Schülerinnen zu servieren. Ja, äh, das hat mich auch gestört. Ja, so ein letzter Schlenker ganz noch Zeit. mal. ja. <lacht> Also, wenn also Wahrnehmung auf einer Ebene verstanden werden kann, die vor jeder sprachlichen und gedanklichen Leistungsfähigkeit schon greift und zugleich, also äh, sie, sie greift sprachlich und gedanklich, weil sie schon auf der Ebene leistungsfähig ist. Also, noch der äh, Jüngste äh, vor, also Nele bei uns, also noch, noch also früh geboren, äh, war diese Leistungsfähigkeit schon da. Und unser geistiges Affektives von Gefühlen geleitetes Vermögen anspricht. So haben Bilder, die wir intuitiv immer schon ahnten, wie wir schon ahnten, einen erheblichen Einfluss auf unsere Empfindungen als Betrachter. Ja Also da, da, da kehrt sich das einfach bei mir um. Nicht? Dazu also, Wir sind in einer Situation, in der alles da ist, und wir müssen eher verstehen, warum diese Spezifikation, warum wir plötzlich auch so dezidiert nur hören können und nur sehen können äh, oder wollen können und sowas. Das finde ich viel, viel erstaunlicher, äh, wo wir doch eigentlich nötig haben, äh, um allein schon irgendwo hingreifen zu können oder halb, somit ich gucke da hin und greife da hin und treffe es trotzdem. Und das, das macht unser, unser, unser Gesamtbewusstsein völlig locker. Nicht? Also ich kann sogar hinter mich greifen und etwas erwischen, was ich gar nicht sehe. Nicht? Einfach aus einem Raumgefühl heraus. Nicht? Das ist alles gegeben. Und jetzt kommen die und sagen mir, wie ich das zusammenbasteln. Ich sollte mir lieber sagen, wie ich denn dazu kommen kann, also derartig äh, äh, feinfisselig sagen, ich will jetzt nur spüren. Nicht? Oder wie, wie, wie bei Blindheit äh, es kommt, dass also der Augensinn ersetzt ist oder vor einem Bild plötzlich äh, emotionale Regungen oder unterschiedlichster Art oder äh, Tastempfindung möglicherweise oder Handlungsimpulse entstehen können, in, in, in, obwohl ich nur sehe nicht? und so etwas. Also das finde ich also, äh, die, die, die, die beschäftigen sich, finden einer Ansicht nach mit den falschen Sachen. Außerdem finde ich, wie sie Cezanne und Kiefer äh, deutet, finde ich also, was ist die mehrfach, die ist dauernd herumgereist, weltweit, äh, sonst was, ist Dozentin. Und ich finde, die Art, wie die mit den Künstlern umgeht, ist irgendwie grausig. Also nebenbei bemerkt. Also, naja, gut. Okay. Ja, also das ist so, äh, ich, ich kann keine wirkliche Zusammenfassung, weil ich das nur sozusagen äh, durchgelesen habe und habe mir Randnotizen gemacht. Und, äh, oh, was äh, wirklich hast, äh. neue, wirklich, also. Sie, ihr Fazit ist doch, dass sie sagt, das ist alles intuitiv geleitet. Die Wahrnehmung ist intuitiv geleitet, die Betrachtung ist intuitiv geleitet, die Analyse ist intuitiv geleitet und die Synthese ihrer, ihrer Sache ist auch intuitiv. Und letztendlich hat sie äh, in meinen Augen die neue Impulse gebracht, was es erklären könnte. Also intuitiv würde ich jetzt nicht sagen, nicht. Also sie sagt, dass, äh, dass, ähm, dass Vorformen, das ist um Formen. Es ja. also, sie sagt, dass es um Formen geht, nicht? Mhm. Ähm, und, und ich, ähm, also was ich da jetzt verstanden, verstanden habe, ist ähm, jetzt von euch beiden, nicht? Also Birgit, du fragst irgendwie, wenn, wenn das noch nicht Sprache ist, ja, was was dann? Also wenn das nicht sprachlich schon gekoppelt ist, das kannst du dir irgendwie nicht vorstellen oder so. Oder das ist für dich absurd. Nicht nein, so, das dass diese das Vorfahren... Das hast du äh, nicht gemeint so? Nein, das habe ich nicht gemeint. Okay. Ich, ich habe nur gesagt, ähm, äh, äh, wann? Also ist die ästhetische Wahrnehmung die ästhetische, nicht die Wahrnehmung grundsätzlich, die ästhetische Wahrnehmung. Ich finde einen Sonnenuntergang schön. Das ist eine ästhetische Wahrnehmung, eine Bewertung ja auch. Ja. Ja. Schön. Die, das ist immer sprachlich gebunden. Und die, die Frage, die sich mir stellt, ist, ob diese ästhetische Wahrnehmung, das ästhetische Empfinden, das ist sprachgebunden und das ist nicht nicht sprachlich. Weil das ja. eine Erfindung ist, die viel später gekommen mhm. ist. Weil sonst hätte es diese Entwicklung ja gar nicht gegeben. Sonst mhm. wären wir ja immer noch, äh, sage ich, würden wir immer noch in der Höhle sitzen und Höhlenzeichnungen machen. Also ich würde so dir wenn ich ja, in der Woche, ne? ja. Ich würde so weit folgen, dass ich sage: Wir sind durch und durch sprachlich strukturiert als Menschen. Das heißt also schon, schon sozusagen einfachste Wahrnehmungen gehören das rein. Also da, da erinnere ich mich also an Eliachev die die also mit Säuglingen Psychotherapie, also eigentlich sprachlich gebundenen äh, Therapiemöglichkeiten, äh, sieht, indem sie also sozusagen mit den Symptomen redet das, und das dem, dem Kind also komplexe Zusammenhänge in einer einfachen Form darlegt und äh, guckt, wie reagiert das Kind, des Kindes Körper, nicht? Und äh, daraus tatsächlich heilende Prozesse äh, an, anleitet, nicht? Hoch, also Dolto ist die äh, Gründerin dieser äh, Methode, ist eine. Freundin von Lacan und äh, sozusagen dessen praktische Seite. Und die, äh, derjenige hm? mit der Dose, ich meine, von ihm kommt es ja auch alles mit der Dose, mit dieser Fischdose, ähm, Konservendose, die auf dem äh, See schwimmt und einem dann ins Auge fällt. Daher, daran wird das ja alles aufgehängt, an diesem Beispiel, an diesem Bild. Und ähm, ich, ich möchte aber wirklich nochmal darauf zurückkommen. Ich glaube, es wäre wirklich an der Sprache. Ja, und das ist jetzt die Frage, was das dann heißt. Ja. Nicht, also wenn sie hier unterscheidet, wenn sie jetzt äh, zum Beispiel äh, jetzt irgendwie sagt, da äh, auch dann am Ende, die Unterscheidung einbringt nicht, dass die einzelnen Elemente nicht in Null- und, Null und Eins-Sequenzen äh, uns gegeben sind, sondern in Größe, Längen- und Breitenausdehnung, Helligkeit, Farben, Bezug auf Rhythmen und Geschwindigkeiten, äh, diese Unterscheidung ähm, äh, was, was heißt das? Also was, wie, wie, wie, wie verbinde ich das dann damit, dass ich sage, alles ist Sprache? Beweist das dann das? Oder heißt das eher Sprache, nicht äh, wie ist Sprache dann strukturiert? Und, und, und wenn sie, also sozusagen, sie geht ja aus von diesem Säugling. nicht. Sie hat ja den Säugling da auf drei Seiten oder was, äh, spricht sie ja, äh, ja ausführlich darüber. nicht und Wo sie... Wo sie wo, wo man sich schon fragen kann, nicht? Also der Säugling, der in dieser Ganzheitlichkeit äh, äh, ist, äh, äh, äh, wenn sich dann die Wahrnehmung äh, konstituiert, nicht? Über diese verschiedenen Differenzen, äh, ist das dann sprachlich äh, schon gebunden oder nicht? Oder das wäre so. Also. Bei dem Säugling ja. bestimmt ist es. Na, ja. Das ist die Frage, nicht? Ja, Aber gut. Wir jetzt von also man könnte jetzt sagen, das ist das alles schon sprachlich äh, eigentlich äh, strukturiert. Könnte man schon sagen. Ja? Also ich denke so. schon, dass ein Kind weiß sehr schnell, was eine rote Farbe ist, was eine blaue Farbe ist, was eine gelbe Farbe ist. Obgleich es ja eben neurophysiologisch überhaupt nicht nachweisbar ist. Also hat man bis heute noch nicht herausgefunden... Weil wenn ich rot sage, hast du eine andere Rotempfindung als ich meine, weil das ist nie identisch. Und man kann das auch überhaupt nicht machen. Also die, die alleine die Farbe, einen Farbton nachzuempfinden, das ist, funktioniert bis heute nicht. Es gibt so viele Farbtöne, wenn ich rot sage, und es gibt so viele Farben, äh, die damit assoziiert sind. Ähm, das ist äh, also. Es ist zwar sprachlich gebunden, man kann sich darauf einigen, auch in ein bestimmtes Spektrum, wo man noch sagen kann, das ist rot und dann wird es irgendwie violett oder eine andere Farbe. Aber letztendlich ist es, ist, ist es auch, denke ich, mit den Größen ähnlich. Du hast bestimmte, entweder es ist es sprachlich oder erfahrungsmäßig gebunden, hast du bestimmte Verhältnismäßigkeiten zu Größe, zu Helligkeit, zu äh, all diesen Sachen. Aber letztendlich sind das alles vage Begriffe. Ja, ja, also dann dürfte man natürlich, also Sprache wäre dann nicht auf Begriffe zu reduzieren, nicht? Also das sozusagen, genau, also das natürlich nicht, ja. Genau. Also es geht dann nicht, also zum Beispiel die Begriffe wie Rot und so, das, sind ja, das ist ja so eine konventionelle Ebene, nicht? Und dann das müsste vor dieser, dieser konventionellen Ebene liegen, nicht? Das heißt also auf der... Ich sage ja immer, dass es da, da schon Sprache gibt, wo wir mit Dingen operieren. Das heißt also, dass das Gewicht eines Steins schon äh, Bedeutung hat. Nicht? Und äh, wenn man den Stein weitergibt, gibt man auch eine bestimmte Bedeutung weiter, die also die sich also mit diesem Stein äh, verbindet, je, je nach Situation. Und vielleicht kann man eher sagen, dass also die die, die dieses, diese Sprachlichkeit äh, insofern eine Grammatik hat, als die Welt eine Struktur hat. Irgendwie so etwas. Das heißt also, man ist in einer, in einer Situation und diese Situation äh, bedingt viele bringt vieles mit sich, also bist du in, in der Mongolei, hast du diese ewig großen Horizonte nicht? und äh, hast äh, Stimmen, die tragen, dort haben sie Instrumente, die sind länger als sonst wo in der Welt und man hat dann herausgefunden, dass also äh, diese weiten Ebenen eben besonders große, lange Instrumente hervorbringen und so etwas, also gibt es ganz eigenartige äh, äh, Rückschlüsse, aber äh, sie formen natürlich auch das Auge, nicht? So in seiner Biologie, nicht? also wie, wie stellt es sich ein ne? mhm. auf riesige Entfernungen? Und während ich hier als Stubenhocker nicht, also natürlich also äh, äh, dann überfordert bin, zu sehen, was also jemand, der also in der Mongolei äh, ist, sehen kann zum Beispiel. Nicht? Und, und da, finde ich, sind, sind Strukturen, äh, die äh, sich praktisch aus der Situation heraus vermitteln. Und entsprechend würde ich sagen, äh, formen sich Sprachen oder formen sich äh, also ja, alle Situationen, in die, die man dann so kommt, da, dort kommen kann. Also ähm, ich habe das jetzt spannend gefunden, zuerst, Andreas, dass du so, als wie ich, wie ich das verstanden habe, dass du sagst, wir sind eigentlich in dieser Ganzheitlich Ganzheitlichkeit schon situiert und das, was uns in der Wahrnehmung zuerst begegnet, ist was Konkretes. Nicht? Und dann ja. wären die Formen, diese Formen, von denen sie da spricht, also die Unterschiede in der Farbe des Felles zu der Farbe des Busches ähm, oder, oder in der, in der, in der Nähe, Nähe Distanzverhältnissen, nicht und, und und und und hell-dunkel und so, die wären eigentlich abstrahiert aus diesen äh, Konkreten. Ja, Wer hier nicht? abstrakt ist, das ist sie. Genau, und genau. Weil sie behauptet ja, sie behauptet ja, also das finde ich interessant, das wäre ja ein Zirkelschluss, weil sie behauptet ja, dass zuerst diese abstrakten äh, äh, Formen uns mhm. begegnen in der Wahrnehmung und wir erst über diese abstrakten, oder sind es nicht die gleichen, es könnte auch so etwas wie ein Reentry sein, nicht, also ja. sind es vielleicht nicht die gleichen, ja. Aber diese Art von abstrakten äh, Formen, das ist, was uns zuerst begegnet und wir das synthetisieren mit der Zeit, nicht? Ja. Und das dann, äh, äh, und da ist ja schon dann die Frage, ob die Sprache nicht ähm, eben, dann, äh, eben spezifisch äh, also strukturiert wird und dann genutzt wird, sodass dann eben Repräsentationen herauskommen, die uns dann äh, sozusagen verstellen diese äh, Ersterfahrungen, Na, das wäre ihre These, mhm. nicht die verstehen, ja, dass das da so ein Unschuldsverlust ist. Äh, das ja. das glaube ich nicht. Das ist ja. so ein, da steckt so ein Kindheitsmythos, so ein Kindlichkeitsmythos hinter. Also äh, Klammer auf, wenn ich äh, Schülern äh, mit Schülern äh, zeichne und dann äh, gehe ich darauf hin, wie schön kindlich das doch ist. Nicht? die gucken mich völlig verständnislos an. Nicht? weil da praktisch eine Projektion von einer Erwachsenen wird. Ich zeige Ihnen dann meinetwegen, Paul Klee, ne? können nichts mit anfangen, nicht, da wollen die ja von weg. Ne? Also, und äh, äh, von daher ist das, also man merkt man richtig diesen Zirkel, wie die Erwachsenen zurückkommen nicht? und da plötzlich was rummanipulieren wollen und um das, damit das Kind die Unschuld privat, die es nie hatte. Nicht? Also, äh, also so, so ein äh, Klammer zu. Nicht? Ähm, ich, für, für mich ist das. Ähm, wo sprechen Sie denn jetzt? Ich glaube ja auf verschiedenen gleichzeitig. Das, ist, das okay. stimmt schon, weil ich, weil ich nämlich ich hänge nämlich auch an ihrer komischen Verwendung äh, kunstwissenschaftlicher äh, Begriffe äh, da, äh, konkret äh, äh, also also konkrete Kunst abstrakte Kunst äh, Realitätskunst das sind schon relativ gut gefasste äh, Begrifflichkeiten nicht die abstrakte Kunst die abstrahiert tatsächlich nicht? Also, die fangen dann mal bei einem konkreten Gegenstand an, den sie gemalt haben. Das kann man äh, sogar äh, äh, bei, bei äh, Kandinsky äh, sehen. Das äh, wäre in einem anderen Bild ein Reiter gew geworden. Wenn man das Bild umdreht, könnte man noch so. Äh, also, äh, es wird also richtig abstrahiert und letztendlich be beinhaltet jeder Farbfleck, der da ist, noch sozusagen ein Rest konkreter äh, Wirklichkeit. Er ist im Grunde noch realistisch. Ne? So, aber natürlich zu, äh, immer weiter zurückgenommen. So, jetzt kommt der nächste Punkt, konkrete Kunst. Da, wo ist da der Gegenstand? Der Gegenstand ist dieser Farbfleck auf dem äh, Bilde selbst. Nicht? Und in dem Moment, wo ich an die Realitätskünste äh, gehe, nicht, dann würde man sagen, ja, das Bild selbst ist der Gegenstand als Bild. Nicht? Und äh, alles, was es darstellt, nicht, kann, sozusagen als ein, eine, kann sozusagen in diesen Container hinein, äh, genommen werden. Also wenn jetzt äh, ein konkretes Bild meinetwegen einen Sonnenuntergang zeigt, dann ist das ein Bild mit Sonnenuntergang drauf gemalt. Ne? So. Und dann ist das in dem Container und dann kann man da auch entsprechend darüber reden. Aber letztendlich ist das äh, als, als konkreter Fund oder äh, ins Museum zu tragen oder auf den Sperrmüll zu tun oder auf den Flohmarkt zu bringen, jedes Mal ändert sich äh, das, was dieses äh, konkrete äh, dieses, dieses, Real, dieses Stück Realität ist, ist ja nicht mal ein Realitätszitat. Nicht? So, und, ähm, und sie, sie geht darüber hinweg, warum tut sie das? Weil sie hier einer bestimmten Theorie folgen will. Sie möchte also Wissenschaft, äh, Entwicklungspsychologie, äh, Neurologie verbinden mit ihrer äh, kunstwissenschaftlichen äh, äh, Vorbildung. Und das klappt nicht, weil also der äh, äh, Neurologe meint eben mit Abstraktion was völlig anderes als sie. Nicht? Aber sie rutscht da immer rein und dadurch gibt das so ein Kuddelmuddel und ich habe mich die ganze Zeit dann immer ärgerlicherweise was ist jetzt schon wieder? Nicht? Äh, meint sie jetzt mit Abstraktion, dass das Ganze bedeutungslos ist? Nicht? Das war manchmal eben abstrakt, nur äh, dieser Fleck hat für das Kind keine Bedeutung. Aber das stimmt ja gar nicht, weil dieser Fleck hat möglicherweise eine ganz eminente Bedeutung, auch wenn das nur ein Fleck ist. Nicht? Mm, nee, warte mal, sie hat, nein, nein. sie hat, wart, sie, sie mm, zoomt heraus und zoomt hinein in den Wahrnehmungsprozess. Nicht? Hm. Und ja. das und, und, und beim Hineinzoomen in den Wahrnehmungsprozess wird der Fleck überhaupt relevant. Und der wird nur relevant, weil er beim Herauszoomen dann äh, eine Gestalt wird. Nicht also, wo sie sagt, dass äh, das ist dieses cézanne bild wo sozusagen, wenn man näher hingeht, dann sieht man äh, den Fleck und wenn man sich dann weiter wegstellt, sieht man, was, was ist es überhaupt? Ich weiß es gar nicht, der Wald oder was ist es? Ich, Berg, ich, ich, äh, dieser, dieser, Berg. dieser berühmte Berg, also ja. sozusagen französisch Fujiyama sozusagen, den er immer wieder okay. gemalt hat. <lacht> okay, aber, ja. aber, aber auch das, da, da habe ich, ja, ich, hab ich, da, da hab ich ja richtig angefangen, mich zu ärgern. Nicht? Also jetzt wie nah ist sie die ganze Zeit gewesen? Weil sie erzählt, die Wahrnehmung vom Cézanne würde darin bestehen, dass man von Farbfleck zu Farbfleck hüpft und dann dabei dann langsam das Bild aufbaut. Ne? Nein, dem äh, das, das macht sie schon ein bisschen komplizierter. Nicht? Sie sagt dann schon, also was man nachvollzieht, ist, äh, ist, der, ist der, der Aufbau. Also sie nimmt die, die Gestik dann mit. Nicht? Dann, dann sagt sie auch, bei, sie hat auch den Pollock irgendwann einmal drin. Sie also als ob der Betrachter ähm, da schon intuitiv, nicht äh, die, äh, die die die Gesten mitvollziehen würde. Ja. Aber dazu muss sie also. weiter von weg sein. Hier steht hier steht beide Betrachtung des Bildes von Cézanne springen wir mit den Augen zum Beispiel von einem Farbfleck zum anderen tun wir nicht. Spiegelneu. Nein, egal. Nein, wir machen Verbindungen, nicht wir haben die Formen. Ich kann auch, Ich, ich, ich mache mal so ein Bild auf von Cézanne. Warte mal. Habe ja, ich habe ich jetzt Also mal gucken, ja, wo jetzt ist. Wie, wie begründet ist. das mit den Spiegelneuronen? Ja, aber das ist Quatsch. Entschuldigung, ja, ich bin gemein. Also nein, nein, also begründen. Was begründen? Warte mal. Wie, wie begründet ja, sie das? Nein, mit den ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Sie versucht zu beweisen, diese Imitationsleistung, die wir sozusagen als Betrachter haben können, ja, da. hoffe, das seien die Spiegelneuronen. Genau, ja, wenn ja. du sie jetzt ähm, wenn du jetzt ein Bild malst, dann brauche ich das nicht mehr malen, weil ich das irgendwie im Geiste schon... Ah, ich dachte, jetzt sind alle weg. Ah ja. ja. ja. Seht, seht ihr irgendwie was jetzt? Sehr gut. Ja. Also das ist jetzt äh, Alami, das ist natürlich total modern, weil irgendwie so gleich also das Stockfoto äh, mit drin ist. Finde ich super. Äh, es gibt, gibt äh, keine archaische Sichtweise heute. Aber hier haben wir diesen Berg und wir, wir äh, sehen mit einem Schlag, sehen wir, dass da ein Berg ist und dass da ein Tal ist mit einer weiten Erstreckung nicht? und im Vordergrund sind Gebüsche und dann fängst du an zu gucken, oh, das eine Gebüsch, äh, meinetwegen hier, äh, das hat auf Tiefe, da gibt es hier so ein paar Tannenbaum-ähnliche Strukturen, das zieht sich hier so lang und also dann fängt man an, hier ist ein Haus, und hier ist die Art von Fleck, meinetwegen hier ist Feld nicht? und so. Und da fängt man so ein bisschen an, nachzuschärfen und so genau zu machen. Aber man geht jetzt nicht hin und beachtet jetzt diesen Strich und da so den. Das ist ja so Konrad Fiedlers Idee, dass man also den Malprozess ständig als Betrachter nachvollziehen würde. So, so einfach ist das nicht. Erst wenn einen das Bild jetzt reingezogen hat und man mehr wissen möchte und warum ist das so fleckig und so weiter nicht oder empört ist, dass es eben fleckig ist und nicht richtig gemalt oder so nicht, dann fängt man an und muss, muss sozusagen grübeln. Nicht? Aber so und, und man hat eben hier diese Linien sind bei Cesan grundsätzlich gebrochen. Nicht, also in Zeichnung noch mehr. Das liegt an einer ganz bestimmten Konzept äh, von, von äh, Malintention, die der hat. Das, das sind aber Sachen, die erschließen sich nicht so direkt. Das muss man dann auch teilweise wissen, warum diese Spiegelbruchkanten da sind und so. Also äh, man sieht zuerst sieht man auf Einschlacht die Höhenlinien, hier die Bergform, sieht sogar die Wolken und dann geht man rein. Und wenn man dann nah dran geht, dann hat man tatsächlich so, dann will man gucken, hier dieser Farbfleck hier, der ist so hellgrün, wie grenzt er sich von dem ab? Und das sind genau die Sachen, die Cezanne ja auch äh, hoch, hochgradig interessiert haben. Wie komme ich von, einer, von einem Gegenstand, äh, äh, äh, dann, wie, wie, wie ist die, dessen Grenze zur umliegenden Landschaft optisch und so etwas? Nicht? Das, hier sieht man zum Beispiel gerade hier, es gibt so einen kleinen Schatten, ne? der vollzieht hier dieses hier nach hier so mhm. und so, ne? das ist so dessen, äh, der, der ist so total penibel im Gucken und dann will er das aber auch äh, rauskriegen, wie denn so ein Übergang ist zwischen so einem Baum im Vordergrund und dann der Landschaft dahinter und dann wird er total unsicher, weil diese Grenzen tatsächlich unsicher sind nicht? und das hat er entdeckt und, und noch ein paar andere Sachen mehr, das will ich jetzt nicht aussehen. Und deswegen ist er auch so faszinierend bis heute, nicht? Weil, er, weil er voll solcher Entdeckungen steckt, aber nur, nur um mal zu sehen, äh, wie, wie nah müsste ich jetzt ranzoomen? Geht das überhaupt? Äh, nee, geht nicht. Äh, um, um jetzt so diesen Eindruck zu kriegen, ich äh, gehe von Fleck zu Fleck. Ne? Wenn man dagegen jetzt das andere Bild sieht, das ist jetzt hier leider nur in klein, seht ihr das? Das ist dieses am böhmen licht am Meer. Ja. Nicht? Mhm. Und dann äh, fußt das auf einem Gedicht. Wunderschön, wunderschön. Mhm. Nicht? Also äh, Böhmen liegt am Meer. Sind hier Ortshäuser grün, trete ich noch in ein Haus. Sind hier die Brücken heil, gehe ich auf gutem Grund. Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verliere ich sie, sie hier gern. Und dann kommt er unten und das ist zu Grund, das heißt zu Meer. Dort finde ich Böhmen wieder. Zu Grund gerichtet, wache ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt und ich bin unverloren. Aber der Grund, das ist natürlich äh, die, die geologische Schichtung. Und unter Böhmen liegt das Zechsteinmeer, glaube ich, noch gerade. Das heißt also, die, die, die, die frühe äh, in Perm oder sonst wie sich vorfindliche äh, Meerestiefe. Äh, äh, so. und, und darauf bezieht er sich am Meer. Ne? Fantastisch, weil ich mache gerade so ich, mein, ich mache so ein Projekt in, in, in Thüringen. Und äh, da arbeite ich auch Horizonte befahren, was das bedeuten kann. Aber das habe ich jetzt durch zufällig entdeckt, ich bin total begeistert. Aber gut, das, aber auch da sagt sie, hier, da wird man, wo ist das nochmal, Böhmen, das Bild, man würde hier die Sehnsucht kriegen, um aus der Situation herauszukommen. Aber das Einzige, das, was hier auf den ersten Blick zu sehen ist, egal ob die Fleckigkeit ist, egal wie weit man davor ist, wie nah man davor ist, man sieht im Grunde sofort den Weg. Und man sieht hinten die obere Bildkante als Horizont. Nicht? Und da sind also Weite und äh, Sehnsucht, Fernweh kommen dadurch und nicht dadurch, dass es da so grauslich ist. Das ist außerdem. Ne? So. Und ich finde da, wie sie mit den Bildern umgeht, finde ich finde ich erschreckend. Äh, äh, analytisch äh, oder was? Oder abgekürzt. Nee, analytisch abgekürzt. wäre toll. Ja, äh, wie gesagt, da würde man fernweg kriegen. Aber Fernweh, um aus einer Situation rauszukriegen, wenn man wirklich aus was raus will, dann hat man kein Fernweh, dann sucht man nach einem Ausgang. Und zwar mhm. richtig heftig. Und dann ist einem egal, was dahinter liegt. Mhm. Man möchte da weg. Ne? Mhm. Dann kriegt man kein Fernweh. Aber in einer solchen Landschaft, nicht? da kriegst du natürlich Fernweh. Ne? ist mhm. ganz klar. Da wird jeder Fernweh kriegen. Nicht? Also nicht, um weg, da wegzukommen, weil die Landschaft einen in die Ferne zieht. Nicht? So. Also so okay. eine Interpretation finde ich jetzt auch gewagt. Mhm. Ja. Äh. Ich bin jetzt noch mal bei diesen Punkten und bei Flächen oder Flecken. Und, und, und was jetzt ist jetzt einheitliche Wahrnehmung? Was könnte das sein? Ähm, also ich glaube, da bin ich da ja auch schon zu verdorben. Mhm. Ähm, Also dann ist man, wenn das mit dem Punkt ist oder mit den Flecken, dann ist man schnell beim Fokus oder Visus. Worauf lenke ich meinen Visus oder woraus, worauf richte ich ihn aus? Und was ist das? Was ist das? Der Visus? Ja. Das ist der, äh, wie weit du schauen kannst. Ah, okay. Okay. Also die Brennweite oder äh, der, der, der, ja, ja. der Winkel. Der Blickwinkel, okay. ja, das ja, ist einfach, ja, Blickwinkel. Okay. Und worauf ich den, den Weg lenke, worauf ich den fokussiere. Mhm. Und ich ich meine, viel noch, Aufmerksamkeit. Wie viel Aufmerksamkeit, wie bewegt sich die auf, der, der Aufmerksamkeitsfokus? Genau. So, da, da sagt so ja Lacan, was bewegt und glitzert und am hellsten glitzert, das zieht das Auge an und darauf äh, wird die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung dann ja fokussiert, also mit dieser glitzernden, äh, Sardinenbüchse ist das, glaube ich, die da auf dem Meer äh, treibt und wo man dann halt mit dem Auge hängen bleibt. Und das muss man gar nicht äh, im ersten Moment als Sardinenbüchse erkennen, sagt er, dann einfach nur der Blick bleibt einfach dort hängen und man nimmt das halt wahr. Und das alles, was dann dazukommt mit Sardinenbüchse und so weiter, mit dem Ausblick oder nicht, das ist meiner Ansicht nach diese Interpretation. Also die Entstehung von Wahrnehmung. Äh, würdet ihr ja jetzt mit dem D'accord gehen, dass es, also könnt ihr das so nachvollziehen, wie Sie das da beschreibt mit dem anhand von Stern? Nicht, dass die Entstehung des Wahrnehmungsprozesses, ähm, also dass es nicht äh, dass es nicht eine Repräsentation ist sofort, äh, die sich uns zeigt, sondern dass sich die, äh, die erst entstehen muss äh, im, im Laufe einer bestimmten Zeitspanne und Erfahrungsspanne und dass sich das über, über so Vorformen, Unterschiede, äh, in, also schon über Formen, aber eben solche, wie sie da eben beschreibt, Unterschiede, die wir jetzt da auch genannt haben, nicht, Helligkeit, Dunkelheit, Dunkelheit und so weiter, äh, dass, das, dass das so entsteht. Oder würdest hier da schon sagen, dass sie es äh, konstruiert? Für mich ist das plausibel. Mhm. Aber ich kann das jetzt auch nicht näher begründen. Ich finde die Aussage, also, da, oder diese Ausführung von ihr, äh, wie wir angeblich ein Bild betrachten, eben ich weiß das gar nicht genau, ob als Erwachsene oder eben auch äh, noch das dieses Abtasten von einzelnen Punkten steht im Widerspruch. Also das ist für mich die Argumentation dabei eher nicht. nicht. Das Abtasten von einzelnen Punkten, das halt hätte ich auch nicht. Also ich habe, ich hab eher so verstanden, dass es Formen sind, von vornherein Formen sind. Ja. Das nur nicht so diese, ja genau, nur nicht diese Formen, die uns eine Repräsentation zeigen. Nicht? also die uns dann, die uns einen Gegenstand zeigen als Ganzes, nicht? Sondern äh, ab, abstraktere Formen noch, nicht? die wir dann mit der Zeit äh, synthetisieren. Ich meine, das ist eigentlich, ich glaube nicht, dass das eine besonders äh, sel seltene Zugangsweise also ist, zur Entstehung von Wahrnehmung, sondern etwas sehr also das Menschschirmmäßige ist, glaube ich, ja. Also nur... Ich würde sagen, dass äh, diese Büchse diese da im, im Wasser, die interessiert mich natürlich. Äh, ich wollte das nochmal gerne verstehen. Ich habe das eben nicht ganz äh, mitgekriegt. Was, was du sagen wolltest, bitte. Na, ich wollte jetzt so einfach nur von euch, also ob ob, ob die Kritik schon darin äh, liegt, nicht äh, zu sagen. Ich meine, okay, ich versuche es mal so runter zu brechen. Ich habe den Eindruck, diese Frau kommt von der. Sie fängt ja auch so an, wir sollten nicht darüber reden, wie wir die Bilder einordnen sollen und wie wir die symbolisch einordnen sollen, wie wir sie geschichtlich einordnen sollen und wie wir sie bezüglich einordnen sollen zu den anderen Künstlern, die kommt ja von dieser Kommunikation, genau. sondern geht zurück. Zur Wahrnehmung, geht zurück zum Wahrnehmungsprozess, geht es zurück dazu, dass, Besti dass äh, Formen, die ihr da seht, bei euch Empfindungen auslösen und das war auch ganz früh schon so, nicht? so hat das alles angefangen und das ist ein Potenzial, das ver verloren geht, wenn wir das in dieser Kommunikation äh, so machen und sie hat Angst davor, dass das verloren geht und wir sollten, also wir sollten uns das wieder bewusst machen, so kommt man vor, nicht? Und die wie Kunst weiß, soll dabei weiß, helfen, dass dann auch sozusagen auch dabei bleibt. In der letzten Konsequenz, als Vector, wie du das gesagt hast, wenn das wirklich so wäre, mhm. dann hieße das, dass all diese Formen, dass die jeder einverleibt hat, dass sie jeder schon hat. Und dann ist es meiner Ansicht nach, kann man sich den ganzen anderen, die ganzen anderen Sachen nie ersparen, weil die hat doch jeder schon einverleibt. Nein, Birgit, ich, ich, mein, da, da, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich denke, dass das einverleibt sein wäre wieder eine, eine Sache, die sozusagen wieder vom Bild, von Abbild und Repräsentation geht. Sondern es ist eher so gefasst, wobei das jetzt wirklich einen Unterschied macht, aber ich würde so sehen, dass die sozusagen im Lebensprozess generiert sich das so. Nicht? Und das sei universal. Es generiert sich so, es ist eine Zeit, es ist ein, ein, ein, ein, ein Werk, es ist eine Prozessgeschichte und nicht ein, eine, ein, eine Form, die in uns ist und die schießen wir jetzt raus sozusagen oder das so, ja, sondern es, es, es würde sich so generieren und diesen Prozess des Generierens, wenn wir, dem, wenn wir den sozusagen verlieren, nicht? weil wir sozusagen sprachlich in einer bestimmten Repräsentations Semantik, nicht, die uns auch sehr eingrenzt, nicht also uh, nur uh, sprechen, dann haben wir so vieles verloren. Die Kunst uh, könnte uns da wieder zurückführen, aber das ist ja nicht uh, zu den früheren Formen, die, an die wir uns erinnern sollten, sondern eher, dass wir in einen Prozess wieder einsteigen, ja, ja, in einen wäre, Erfahrungsprozess. Ja. Ja. Und zwar gehe ich mit in den, insofern, äh, wenn, wenn sozusagen so ein, so ein, so ein forschendes, neugieriges äh, äh, Verhältnis zu äh, den je erlebten konkreten äh, Empfindungen äh, da ist. Also ich stelle mir eben vor, wie da am Meer, man ist da, da glitzert was und äh, jetzt weiß man nicht. Was ist das? Nicht? Und dann äh, wird sich das entweder auflösen in irgendeinen Reflex, der dann äh, mal war. Vielleicht findet man hier raus, was es war. Vielleicht äh, sagt man dann, okay, es waren die Wellen. Es äh, zeigt sich dann aber, oh, erstaunlich, es ist eine Blechdose. Nicht? Und okay, wo kommt die her? Nicht? Und äh, schon ist man dabei, also sich also eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Nicht? Und äh, die, dieser, dieser Prozess, nicht? Und den kann ich mir auch sehr früh vorstellen, sogar sehr, sehr früh. Ich kann mir vorstellen, dass also im Grunde äh, äh, wir mit einer gewissen äh, Verhaltensausstattung äh, äh, kommen, nicht? also ob die genetisch oder sonst wie ist. Wir, wir kommen. Ein paar Sachen, die wissen wir global. Nicht? Das heißt also, wie, wie, wie komme ich an Milch? Nicht? und also Wie, wie binde ich meine Mutter? Äh, äh, und, und, und so weiter. Nicht? Das sind alles Sachen, die sind äh, angeboren. Nicht? Äh, sagen wir mal so schlicht. Und äh, innerhalb, aber das ermöglicht nur, sozusagen noch weitere Dinge äh, äh, sozusagen erkunden zu können. Nicht? Und diese, dieses, dieser, dieser Erkundungsdrang, äh, nicht, also äh, Piaget sagt ja sogar am Anfang, also es gäbe keine Subjekt-Objekt-Schwer- äh, äh, äh, Grenze äh, im, mhm. im Bewusstsein des Kindes nicht. Da ist dann ja sozusagen äh, diese, dieses Ineinander von Reiz innen außen spielt keine Rolle nicht. Und mhm. wie kristallisiert man an sowas dann äh, äh, sozusagen Objekt, Subjekt, Außen und so nicht? Muss das überhaupt sein und und so weiter nicht? Und ich finde, da sind hochkomplexe Forschungsmomente äh, in dem, was das Kind dann da macht. Ne? Und das kann man tatsächlich von diesem Reiz her nur der Reiz ist eben nicht abstrakt. Na, sondern das ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr konkret, weil es steht da immer hinter, vielleicht ist es eine Blechbüchse mhm. oder was soll es jetzt sein? Also äh, in, in, mhm. äh, in der Phänomenologie der Wahrnehmung, äh, sagt Merleau-Ponty ganz am Anfang schon, äh, geht man so den Strand lang und äh, auch so ein, im Hintergrund äh, bildet sich so ein kleines Gehölz. Nicht? Man kommt näher und äh, <lacht> denkt an nichts Böses und plötzlich schlägt das Bild um und vor dem Gehölz liegt ein Viermastschoner. Nicht, den man also zunächst überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil er äh, eine Einheit bildete mit der dahinterliegenden Struktur und plötzlich wow, nicht, kippt das Ganze um und äh, man hat eine ganz andere Geschichte vor sich. Nicht? Und äh, das ist, finde ich, also auch so ein, so ein typisches Beispiel für so eine innere Spannung. Und bei Merleau-Ponty kommt für mich noch dazu, dass die ganz deutlich von der, von der Situation kommt. Nicht? Das heißt also, ich kann mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass ich außer dass, ich, dass die Situation nicht mitdenkt, nicht, nicht mitempfindet. Weil es immer so diese, äh, dieses einer dieses also wie beim Baby, dieses Ineinander von Subjekt, Objekt, äh, ist für mich heute noch äh, fragwürdig. Nicht? Und ich fühle mich beruhigt, dass das schon bei einem Kind fragwürdig war. Nicht, dass ich dass das jetzt nicht irgendwie so eine Ausfallerscheinung ist, sondern dass ich da sein kann und denken, oh, interessant. Und das sind aber viele, das, das macht ja eigentlich jeder Mensch, diese Erfahrung. Nicht, dass du plötzlich, oh. Ist doch anders. Nicht? Und, äh, und wenn sie sagt, okay, daran, das müssen wir gerade angesichts der Kunst, müssen wir das beibehalten, sonst werden wir nie verstehen, was da gerade äh, äh, abläuft, nicht? Äh, dann, dann gehe ich sofort mit. Nicht? Also es, äh, da, da ist sogar dann die Frage, ähm, ich weiß nicht, hatte ich das eine äh, Birgit vielleicht schon erzählt oder ich, ich hatte einen, einen, einen Jungen äh, in der Nachbarschaft, und da war ich zu Besuch und der äh, schwirrte so die Wohnung und dann kam die Mama und sagte, guck, mal, ich habe was mitgebracht, so ein Heft. Ah nee, Benjamin Blümchen, da war total entsetzt, dass ihm jetzt noch Benjamin Blümchen angetragen wurde. Aber hinten drin gab es so Kreise, die äh, auf der Filzschiftspitze tanzten, nicht? die konnte man so laufen lassen. Und das war dann natürlich das, äh, das Ding, nicht? hat er immer so auf A3-Blättern, so. und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich gemerkt, oh, scheiße, also bei dem sieht er, sehen diese, diese Kritzel noch richtig nach Kritzeln aus. Bei mir ist das immer so gekonnt. Ach scheiße, ich will nicht gekonnt, ich will das so genau wie der. Da habe ich mich dann äh, wirklich reingestürzt, mhm. weil ich dachte, ich kann nicht mehr äh, kritzeln. Mhm. Das ist mir verloren gegangen. Mhm. Nicht? Und im weiteren Verlauf, also ich kürze das jetzt mal alles ab, äh, ist, dass ich dachte, nein, nein, ich, hab, ich kritzel schon noch. Ich geh, muss nämlich an eine andere Grenze gehen. Ich bin woanders. Ja, ja. Da kritzel ich äh, sowieso. Nicht? Ich weiß nicht, was passiert. Nicht? Das ist genau das, ich weiß nicht, was passiert. Na gut, jetzt, äh, jetzt okay. habe ich mich schon wieder ein bisschen doll ausgebreitet. Ja, ja aber das, das, das wäre ja dann so ein Beispiel wieder sozusagen, äh, wo dann schon, also wo dann schon die Frage wieder auftaucht. Ähm, könnte es sich so konstituieren, wird es dann dem und kann man dann auf einer anderen Ebene äh, wieder dorthin, nicht, und was für eine Bedeutung hätte das dann, also hat es überhaupt dann eine, nicht? also natürlich für, für, für einen selber kann ich mir das äh, gut vorstellen, aber kann man daraus eine, ähm, eben das so aufbauschen zu einem so eine Kunstvermittlungsgeschichte, äh, okay. nicht, also das wäre... Ja, aber Kunst soll ja. doch gar nicht vermittelt werden. Was? Ja, Birgit, sag was. Ja. <lacht> das ist doch schon unmittelbar erfassbar und sie sagt doch auch, wir sollen noch zurückgehen und sie, sie macht doch auch diese ganzen Bildbeispiele, wo man sagt, man ist da affiziert und der die Stimmung und schwingt mit und es ist alles so, da muss man einfach nur wieder zurückgehen und sich affizieren lassen, erregen lassen, bewegen lassen, dann klappt das schon. Ich gehe mal ins Museum und bin dann so erregt, <lacht> <lacht> <lacht> ja, nur mit der Seifenfigur. Nein, diese, diese glitzernde Dose muss ich jetzt einfach mal nochmal äh, in Schutz nehmen, sozusagen. Ich habe mir das so vorgestellt. ne? Also wie die da so glitzert und, und das, das Licht so reflektiert und ähm, das, löst, das löst ja einfach eine Stimmung aus. Ja? Also äh, das reflektiert und, und strahlt und du siehst eigentlich dann so gut wie gar nichts anderes mehr und ähm, welche Stimmung auch immer, also es löst ja eine Empfindung aus. Das finde ich, habe ich auch spannend gefunden, dass sie da beschreibt, wie der Stern da äh, herleitet, dass er äh, eben äh, eine, Hell, die, eine, eine Helligkeit eine andere, eine bestimmte Empfindung auslöst und behauptet, dass sei auch, also auf dieser Ebene eine universale Geschichte. nicht? Wie, wie sagt ihr da, Vitalitätsaffekte? Oder wie genau. nennt er das? Genau. Vitalitätsaffekte, gell? Ja, ja also es, das gebe es bestimmte äh, Empfindungen zu bestimmten Formen, wie zum Beispiel eben ja. Helligkeit oder ein Strich. Äh, ah, ja. Qualität, genau, genau Dann geht er in so ein spezifischer Richtungsimpuls auf. Ja, genau. Dann richte ich mich irgendwie das behaupten, die... Ach, hier ist der Schwung ja, zu, den, ganzen, zu dieser ganzen Problematik. Also in dem Moment dann zu das ist ja wurde dann Angst, ja, Also das ist kein Problem. Was? Es äh, ist kein Problem, Jutta. Wir haben kein Problem. Ja, ja. <lacht> ja <okay. lacht> ähm, also, wo ich dann anfange oder jemand anfängt äh, dann zu denken, ja, was ist denn das da und was glitzert dann das? Ach ja, das ist ja eine Dose und wo kommt die denn her? Und wo will die denn hin? Und wer hat denn mit, mit wem was und warum? Äh, das ist ja eben das, ja. Das ist natürlich unverzichtbar irgendwo. Ne? Ähm, nur, also ich sehe jetzt persönlich auch so eine Art Gefahr oder sowas, ja, dass mir eben dieses ursprüngliche Erlebnis von, von diesen Glitzern und diese Stimmung, die das hatte, dass mir die verloren geht. Und das würde ich jetzt wirklich schade finden. Ob ich das jetzt ausgerechnet in der Kunst suchen und finden muss, das ist jetzt nochmal eine andere Sache. Aber also ich kann so diese, diesen Argumentationsstrang von ihr, so fasse ich den auf und den kann ich nachvollziehen. Also ich finde ich find ich also es nicht auch von so einem Affektraum, so einem Affektraum, also, der vorhanden ist, der dann okay. also man, ähm, das ist so ein früher Affektraum. Ist und an dem Punkt habe ich dann irgendwie abgeschaltet und habe ich gedacht: Wo sind wir? Denn? Ist das denn ähm, ich meine, so ein, so ein Baby, wenn das ganz klein ist und erregt ist, dann kann es das ab einer bestimmten Zeit erst unterscheiden, ob das angenehme Erregung ist oder unangenehme Erregung. Genau da wollte ich auch noch mal auf das weiß ich nicht. Das also, würde ich das, das würde ich damit ich nicht so ich mal vor, ja. du drückst die, die frage bis zum Geht nicht mehr. Ja, ja. Dann, dann wird es das Gesicht verzerren und dann kannst du eigentlich ziemlich eindeutig behaupten, das Kind empfindet das als unangenehm und deswegen würde ich auch noch mal sagen, also die ästhetische Wahrnehmung, die du, also mit Bewertungen hast du, die ja zusammen... Ja, ganz starke. Ja. Äh, und da würde ich diesen so basale Bewertungen garantiert von Anfang an, da das ist auch lebensnotwendig. Ja. Das nehme ich auch eher. Also ich habe beim nach also beim Lesen konnte ich schon in mir eine, an also Helligkeit einer Empfindung zuordnen und dem Strich eine andere Qualität. Beim Lesen, nicht? Also wie sie da schreibt. Also, also da ist Helligkeit ist tatsächlich eine andere innere Empfindung, nicht nur die Helligkeit in der Vorstellung äh, und, und der, der Strich. Es ist eine andere eine andere äh, es, ist, es repräsentiert sich auf der Empfindungsebene anders, nicht? Wenn man sagt repräsentieren das, ja. Und, und, und, und sie behauptet halt, dass das, äh, dass diese gru grundlegenden Formen ebenso von äh, auch beim Baby schon diese unterschiedlichen Qualitäten als Formen äh, auslösen. Also ja. Und ähm, Schwer zu sagen. Sehr schwer zu sagen. Ja, man kann sie nicht also, fragen. Gell? <lacht> also, Unterscheidungsprozesse laufen sicher, wie sie also laufen. Er versucht also nicht. das ja mit Herzfrequenz und so. Also, er will ja erstmal überhaupt nur zeigen, dass das Kind das äh, wahrnimmt und dass es es das unterschiedlich wahrnimmt und so etwas. Und äh, dann, dann kommt also, finde ich, ganz schön. Dass das Kind, dass das Kind dann sozusagen in so eine Forschungssituation tatsächlich hier, ich sehe das gerade, äh, ein, eingeführt wird. Nicht? Weil also, <lacht> äh, wo ist es, wenn die Lippenbewegung von sprechenden Personen nicht mit dem hörbaren Lauten übereinstimmt, reagierten die Babys äh, sehr viel aufmerksamer. Sie waren irritiert von dieser Nicht-Übereinstimmung. Nicht? Und da fängt es eben an, Hä, was ist das denn? Na, so, <lacht> wieso? Äh, jetzt jetzt auf, als Babywelt. Was dann aber. Äh, äh, kommt, dann, dann, dann geht sie komischerweise dahin, äh, dass man also im Grunde dieses äh, von, von einer Empfindungsart zur anderen übergehen äh, können. Und das, da habe ich dann wieder gesagt, nee, das ist alles da, das kann so ein Aufmerksamkeitsschiff, aber warum soll es jetzt gerade von da weggehen? Nicht, das ist ja gerade interessant. Nicht? Da wird es eher reinbohren und sagen, nicht, also ich will das jetzt entweder zur Übereinstimmung bringen oder ist das immer so oder habe ich Mama jetzt mal auf eine ganz komische Weise erwischt oder irgendwas. Also es gibt, gibt, gibt eine Irritation und da bastelt es dran rum. Und da wird es natürlich nicht einfach mal so die Wahrnehmungsaufmerksamkeit äh, äh, äh, um, umpolen. So. Äh, das, das fand ich dann wieder nicht so äh, gelungen. Ich zurückkommen auf das, was Jutta gesagt hat. Mhm. Sie hat gesagt, wenn man so ein Kind ganz stark an den Arm greift, so ganz doll ja dann äh, merkt es das ja sehr schnell, äh, ob das angenehm ist oder nicht. Und da, also da geht es ja, glaube ich, auch drauf ein, auf diese Verletztheit, ich glaube, das ist eher eine Verletztheitserfahrung, weil dadurch wird doch, dringend äh, doch irgendetwas, es ist so eine Verletzung, wenn man so stark am Arm äh, gezogen oder ein Schmerz, ja. Das ist schon, das, ich glaube, äh, Es gibt äh, Situationen, äh, wo Kinder das mögen, äh, eng genommen zu werden, es gibt Situationen, wo es partout nicht abkönnen und das merkst du ziemlich schnell und ja. äh, wenn ich mich in Nele reingehört habe, ich meine, die, die war ja einige Wochen, nee, also war ja richtig zu früh, äh, aber auch da war das also ziemlich schnell rauszuhören, wie, wie ihr das ging an der Art, wie sie sich, äh, die, die, die Tonqualität vom Schreien ist einfach eindeutig, nicht? Also, das, ja. äh, also jetzt nicht so eindeutig, dass du sagst, sie will jetzt die Windel gewechselt kriegen oder sowas, aber äh, was da für eine Qualität hintersteht und äh, wir hatten eine Art, mit ihr zu sprechen, so dass sie, äh, dann kamen Augenuntersuchungen und so etwas, dann haben wir erklärt, dass das kommt und so. Und äh, beim ersten Mal hatten die Ärzte sie einfach genommen und beim zweiten Mal hatten wir mit ihr gesprochen und dann ging es alles auch schon viel lockerer durch. Nicht? Also ähm, wir haben dann so diesen, diese Art, wie Eliaschev sprach mit, mit äh, Nele, äh, haben wir übernommen. Nicht? Und das äh, ging äh, selbst für ein früher unglaublich mhm. äh, äh, Gut, nicht? und, äh, und, und, und wenn, wenn Anita in den Raum kam, das waren wirklich so neun Meter, nicht? das war dann der Moment, wo sie hinguckte, wenn da irgendwie anders auftauchte, guckte sie nicht, von wegen äh, die Spanne, die sie gucken können, sind nur 45 Zentimeter, dahinter ist alles nichts. Ne? Das ist alles äh, erst, das ist äh, Wissenschaftlerquatsch, nicht? also ich weiß nicht, wie man es anders sagen kann, meine, meine direkte Erfahrung äh, widerspricht dem. Also, sind aber schon ganz, ganz fundamentale Unterscheidungsprozesse die laufen laufen. Ja, also bei, ja. diesem, bei diesem Baby. Ja, also, also das ist schon. Also. und, und ist sie, sie. guckt hin, nicht. Aber äh, das kann man nicht. Also vielleicht auch nicht sagen. Sie erkennt sie. sie, erkennt sie nicht mit den Augen. Nicht? Also das sind ja viele Informationen, nicht, oder, äh, die da eine Rolle spielen. Ja vielleicht meine auch meine Reaktion also es ist ja eben ich sage immer die Situation in der, äh, in der ja, das äh, stattfindet ist, äh, trägt äh, dazu bei nicht? und äh, äh, da, davon abstrahiert ja dann die äh, Wissenschaft äh, zum Beispiel nicht? und ja als äh, um, naja gut das darüber zu will ich äh, gar nicht das ja das ist ja spannend das ist ja sehr und Sie sagt doch dass dieser Affektraum vorsprachlich ist der Wieso sagst du Affektraum? Das ist, sagt sie doch nirgends. Affektraum, das suche ich jetzt gleich mal. Ah, da, wenn die kannst, du gut schauen. Ja, ich habe nur mir ja, angehört. Affektraum, das gibt es nicht. Affektraum kommt in dem Text nicht vor. Okay. Also Affektraum zusammengeschrieben so. jetzt einmal, ja. Aber vielleicht Affektraum. Nein. Das ist spannend. Nein. Ich ja, habe es gehört. Echt? Ja. Deswegen war ich so irritiert, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Was soll Affektraum sein? Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Wie sollen Affekte einen Raum machen? Also Beziehungsweise, warum sollten Affekte in einem Raum, äh, verstehe ich auch nicht. <lacht> sie, sie, okay. äh, sie, also. hat so, sie hat das so gesagt, dass es ein, ein also ich habe es irgendwie so aufgeschrieben, dass es ein vorsprachlicher Affektraum ist und dass es... Ähm, dass dieser vorsprachliche Affektraum vielen Menschen verloren gegangen ist, im Laufe ihrer Entwicklung und Sozialisation und weiteren... Hm, schau mal, Ach, jetzt haben wir es. Vorsprachlicher affektiver Erfahrungsraum. Das ah, okay. Ein gut. Erfahrungsraum. Okay, alles klar. Ja. Gut. Okay. Also man muss diese Erfahrung gemacht haben, sonst funktioniert es halt nicht. Was funktioniert nicht? Wenn es ein Erfahrungsraum ist, dann muss man persönlich, äh, leiblich diese Erfahrung gemacht haben, sonst ist das, Gefühl, das ist perfekt. Man macht, äh, macht, nicht perfekt. Man, äh, man, man, man macht die Erfahrung affektiv, unter anderem. Nicht? Mhm. Also, sie sagt, dass, das ist ja auch etwas, was sie überall dranhängt. Nicht? Also sie ist immer affektiv begleitet. <lacht> ja. Es ja. das ist eben eben ganzheitlich alles, also sie und es macht, das Ganz ist eben Ja, <lacht> sie hat alles, äh, das, das sensorisch. Ja. ja, bezieht sich auf ich, eure äh, Empfindungsvermögen, nicht? Das steht so. Ja, ich so. Glaube, <lacht> Also das, ich finde das äh, überhaupt nicht äh, überraschend, Also, aber es ist ja nett, dass sie es anerkennt. Und äh, vielleicht würde sie dann sozusagen auch also einen, einen kindlichen Logikraum erkennen können, wenn sie da hingucken würde und äh, alles Mögliche. Also weil das ist ja nicht, äh, es hätte dann eben nur diese, diese Form. Andererseits ist klar, wenn, wenn jemand also diese Erfahrung nicht macht, in diesem Raum keine Erfahrung macht, also wenn, die, wenn, wenn sie affektiv äh, steril behandelt werden, dann kann es ja sogar tödlich sein, aber es prägt äh, natürlich äh, fürs Leben. Aber so dieses, dass es vielen Erwachsenen verloren gegangen ist, ich weiß nicht, das ist so eine Generalisierung, also ich habe bisher noch keinen Erwachsenen getroffen, dem das verloren gegangen ist, so, das, äh, die sind nur eben alle anders, die Leute, also ich weiß nicht, dass, äh, wenn ein kühlen Manager, der den ganzen Tag über äh, äh, Emotionen, also sich, sich gegen Emotionen wehrt, um rationale Entscheidungen äh, treffen zu können, äh, da musst du dann erstmal ein bisschen graben, bis der das zugibt, wie, wie emotional die ganze Geschichte ist und wie er äh, Entwürdigungen erlebt oder äh, wie, wie anstrengend das ist, äh, diese Rationalität durchzuhalten und so weiter. Nicht? Also es äh, eben oft nicht verloren gegangen, sondern okay. nicht auf der Oberfläche. Ja. So, also ich, ich, hier ich... denn nicht äh, nur darauf, also wie Bilder betrachtet werden oder Skulpturen betrachtet werden, äh, hat sie das so, oh, habe ich jetzt gar nicht so aufgepasst. Was? Ah, oh, okay, warte mal. Bildende Kunst erschließt uns in einen neuen, schließt uns einen neuen vorsprachlichen, affektiven Erfahrungsraum. Sie befreit aus des sprachlichen Geschehs, die meistens unsere Empfindungen überlagern und all das ausblenden, was sich nicht in Begriffen ordnen und analysieren lässt. Und also da nimmt sie ja auch nur Bezug auf die, also irgendwo betont sie das mit der klassischen Moderne, ne? Also sie geht weder auf die Kunst davor noch auf die Kunst danach noch ein. Ja, ist äh, Quatsch. Also Kunst ist derartig groß, so, so du kannst als Elektriker anfangen, günstiger zu werden und machst die ganze Zeit das, was Elektriker macht. Und äh, machst Glühbirnen zusammen oder was auch immer oder Schaltkreise und stellst sie aus. Also es kommt das ist eben alles, jeder Zugang ist heute möglich. Und wenn du einen nimmst, der ihr nicht entspricht, dann bist du nicht mehr Künstler oder was. Also es ist eben komisch. Oder äh, also ich, ich würde eher anders rausschmeißen. Ich hätte schon Künstler, die ich rausschmeißen würde. Was? Du arbeitest dich an der Person so ab. Ja, warum sollen wir da nicht die Person hintersehen? Also... Ja, ja, das kannst du natürlich schon, aber. <lacht> ja, also, mich, das ist irgendwie ganz kühl, cool, ja. Also, ist mir eigentlich egal. Also, ich könnte das jetzt auch so lesen: Sie hat das halt jetzt mal da, hat das jetzt darauf fokussiert, ja, aber auch das, was links und rechts davon noch da ist, ist für sie durchaus möglich und diskutabel. Also, so. Ja. Ich, für mich ist das ein, ein Klischee. Also sie, äh, sie, ja. sie äh, meint damit eine Brücke zum Publikum zu schlagen oder ich rette euch oder irgendwie da, da ist irgendwie sowas äh, Aufmerksamkeitssammelndes äh, dahinter und eben vor allen Dingen ist aus. vor allen Dingen da etwas, was ich ablehne. Das ist so eine Art Wozu. Nicht? Also wenn, wenn du den Leuten sagen kannst, wofür es da ist, dann sind sie immer schon mal zufrieden. Und bei der Kunst ist das aber eben so, dass die ganzen Künstler dann geschlossen den Kopf schütteln und die Leute, die es so richtig wissen, die sagt jetzt hier wozu und die Künstler sagen, nee, was soll man denn davon halten und äh, ärgern sich. Also ist das, finde ich, eher äh, jetzt diesen Deutschlandfunk, oder wo das in irgendeinem Südwestfunk oder wo das gesendet worden ist, äh, dass sie da eben für die Leute geschrieben hat. Und äh, deswegen auch noch mal da unten diese pädagogische äh, Minuskel am Ende. So. Ja, also, ich was mit aber... Medienpädagogik? Was? Hat sie nicht auch irgendetwas mit Medienpädagogik? Hat sie da irgendwas zu geschrieben? Steht da was? heute mal ein Studium der Kunstgeschichte, Philosophie und klassische Archäologie, Dozentin für Kunst und Theorie, Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel, Forschungsschwerpunkte liegen in Fragen zum Bild und Kunstbegriff, zur Ästhetik und Kulturtheorie. Uh, unter anderem auf der Grundlage von Ernst Cassirer. Ernst Kassierer, ja. ja. Ernst Kassierer und dann äh, Fiedler zum Beispiel. Das, also das ist äh, klar. Also auch dieses Nach nachvollziehende. Das ist äh, Konrad Fiedler. Der hat eben ganz stark eben so eine Wahrnehmungsästhetik gehabt, die äh, äh, eben darum ging, also wirklich das Bild wirken zu lassen, aber indem man also nachvollzog, was der Künstler da gemacht hat. Nicht? Also ist so ähm, müsste ich jetzt das Buch aussuchen. Naja, gut. Das wäre eigentlich genau das Gegenteil von dem, äh, ja. was sie propagiert. Ne, oder? Ja, nee, sie geht auch zurück, wie, wie Fiedler geht, zu, geht, sie zurück zur Wahrnehmung und mhm. äh, Fiedler wird auch sozusagen zu reduzieren auf die mhm. erstmal auf das direkte Gucken und mhm. dass man dann erschließen kann aus dem Bild, was der Künstler nicht, nicht wollte und was er gemacht hat nicht? und äh, wie, wie er den Pinsel äh, bewegt hat und äh, so weiter. Nicht? Also da, Die Gesten nachzuziehen. Ja. Also ich muss vielleicht schon, also ich möchte schon noch sagen, äh, therapeutisch ist ein solcher Zugang schon sehr heilsam und förderlich. Das möchte ich, also das Aha. möchte ich nur sagen als Therapeutin, also in dem Sinne den affektiven Erfahrungsraum wieder bezeichnbar zu machen oder unterscheidbar zu machen oder zugänglich zu machen, nicht? Also da ist das, da, und, und auch was die Wahrnehmung äh, betrifft, also ich kann da mit der Jutta, also ich kann die Faszination von der Jutta schon auch nachvollziehen, ja, also hinsichtlich dessen, dass man sagt, ähm, ähm, also, und auch, was sie, dass natürlich die Erfahrung schon ist, ähm, ähm, dass die Überlagerungen, wie sie das beschreibt, dann im Umgang miteinander und mit sich selbst schon dazu führen, dass es, eine, dass es äh, eine, ein, also ein grundlegender Bereich vielleicht auch äh, verdeckt sein kann und dass es auf jeden Fall eine Bereicherung sein kann, dem wieder zugänglich zu machen, ja? aber jetzt nur auf der, in der Hinsicht sozusagen, dass man sich wieder innerlich öffnet für die affektiven äh, Signale, die kommen, für die Empfindungssignale, die eine bestimmte Wahrnehmung hat. Ja? Das ist ja, also so würde ich, ja, also das, aber das ja, habe ich. Was, was ist denn dieser vorsprachliche Affektraum? Oder äh, Erfahrung, äh, affektive Erfahrungsraum? Entschuldigung. Naja, das hinter. Der, ja. Liebe, Hass, also also der. der das sind doch Erregungsmuster, die ich dann eben interpretiere und die ich dann noch weiter ausdifferenzieren kann. Und dann geht es darum, ist es ist eher eine Qualität von dieser Gefühlsmäßigkeit oder jener. Also Und da komme ich dann wieder, dass ich einfach nicht verstehe, was dieses Vorsprachliche des affektiven Erfahrungsraumes denn ist. Das ist die Erregung oder das ist dieser Vitalität, das ist einfach, was, was macht, aber dann frage ich mich, das macht es ja nicht nur bei Kunst, sondern das macht es ja auch, wenn ich in ein Schiff steige oder in einen Zug steige oder ins Auto steige. Ähm, äh, sie hat da wichtigen Vorhang für die Kunst, aber Entschuldigung, red aus. Ja. Ja. Ja. Auf, ja. äh, auf Erfassen von äh, komplexen Mustern auf Bildern, ähm, in dem Zusammenhang finde ich das schon ähm, ja, spannend, aber... Äh, so, also wenn, wir, wenn, wenn jemand Kunst nicht interessiert, dann wird er auch mit äh, einer Wirkung, auch einer therapeutischen Intervention äh, nicht an seinen vorsprachlichen affektiven Erfahrungsraum kommen. Wenn er wirklich, wenn er wie nicht keinen Zugang findet zu ähm, zum Beispiel einem Gemälde. Oder irgendeinmal ja. neuer visueller Grund. Ja. Ich würde würd ja. sagen, dass, dass also das, was sie beschreibt, ist ja, spielt ja so, spielt erst beim Alltag und spielt äh, auf dem Bild oder mit dem Bild. Und das Bild ist das Labor für mich. Also wenn, du kannst ja nicht das Schiff oder die Treppen, wo er Angst hat, hochzugehen oder was auch immer, oder äh, das kannst du ja nicht herholen. Aber du kannst natürlich äh, Bilder davon zeigen, kannst aber auch ihn oder sie. Äh, äh, dann äh, arbeiten lassen, nicht auf einem Blatt Papier. Und ja, dann, oder ihm bitten zu tun. Und dann, nee. finde ich, geht es ja. und dann geht's los, würde ich sagen. Weil ja, dann wird es objektivierbar. Aber ist keine ähm, Kunsttherapie das ja nicht. sondern mhm. Es geht ja um ähm, die, wenn Bildbetrachtung oder zu sagen, was ein Bild auslöst. Wenn jetzt zum Beispiel, ich nehme ein konkretes Beispiel, Miriam Kahn. Miram Khan stellt ja gerade aus, in Bregenz sind auch in der Gruppe zu sehen. Das sind ähm, sehr affektanregende, farbige, ähm, figurative, noch gerade figurative Bilder. Mit Szenen, die sowas Sexuelles evozieren, was von Einsamkeit, Verlassenheit. Isolation, Wut, Trauer, also so diese ganze Gefühlspalette. Mhm. Ich habe das jetzt hier nicht auf dem Bildschirm, ich kann das jetzt nicht mehr zeigen. Hm. Aber ich kann Man aber, aber warte mal. Ah, oh, Du kannst googeln, das, du kannst das, ich bin ja wieder da. Ausgesetzt. So, ich habe mal so eine Google-Suche. Könnt ihr die sehen? Ja. Also auf ja. den Namen Miriam Kahn. Ja. Sticht mir gerade diese Person, die da liegt, dieser Mann mit dem roten Kopf und daneben mit einem weißen, mhm. richtig ins ja. Auge. Ja. Jetzt kann man ja sagen, ist ganz schön heftig, aufgeladen. Ja. Weil zum Beispiel, sie ist ja noch dann auf dem dritten Bild, geht sie ja dann mit einem ähm, orangen. Mit einer orangen, in so einer gefütterten Weste vor einer breitschenklich ja, auch Klappen wie diesem Courbet-Bild, äh, sozusagen der Anfang der Welt, diese ist äh, ja. Ja. genau. Hm. Also könnte man vielleicht sagen, dass sich die Kunst, äh, zumindest ein Teil der Kunst, sowieso in so eine Richtung entwickelt hat? Ähm, wie sie es da beschreibt. Also hätte sie vielleicht andere Beispiele nehmen können. Also, ja. Weil, also bei diesem, wenn wir jetzt mal diese, diese Männer da gerade noch mal nehmen, also die sind ja ganz unscharf, da sind keine Details, äh, ist noch nicht mal so ganz... Äh, eindeutig festzumachen, also man ahnt, es, es ist wohl ein Mann, ja, okay. Ähm Mehr so wie Geistkörper, irgendwie. Wie? Mehr so wie Geistkörper, also die, ja. die, die Entbehren also einer, einer konkreten äh, Anfassbarkeit fast. Also es äh, also als, als hätte sie durch die durchgemalt oder so. Dass, äh, ich sage gerade, äh, Jutta sagte gerade die beiden Männer, die äh, den weißen und den mit dem roten Kopf und äh, sagt dieses Unscharfe und äh, so. ich finde das äh, auch bei den anderen Bildern ist das ja so ja. völlig äh, irre. genau. Also da geht es eben nicht Ach, darum, ja. jemanden oder etwas ganz genau zu erkennen, mhm. so, auf Hintergrund, so, sondern eigentlich Geht es eben um die Körperempfindung und damit setzen für mich die Bilder eigentlich das um, was, äh, in dem, was ich gehört habe aus dem Text. Ja, gibt ein, ja. Haben, die, die es gibt eine Kunstform, die das umsetzt, die das äh, aufgegriffen hat. Im Lentos gibt es jetzt eine Ausstellung, das habe ich heute mitbekommen. Wie heißt der? Ich, ich sag's euch, aber ich meine, ich schäme mich nicht. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der Kunst. Aber das wäre jetzt als Beispiel vielleicht auch nicht schlecht in, im Vergleich, nicht? Weil da. Moment. Ich möchte ich suchen? Birgit, kannst du das machen, was ich gesagt habe? Ja, ja. Sonst okay. hätte ich mich schon gemeldet. Ich bin ja okay. immer okay. <lacht> ne? So. Ja, nein! Ich muss meine Kla kurz eine Klammer aufmachen. Ich muss so neun Uhr rum weg. Genau. Das äh, kann ich leider nicht. Äh, ja. Nein, das geht gar nicht. Das, das geht denn, überhaupt. Ich Wenn man weiß. sich dran gemeldet hat, dann muss man da bleiben. <lacht> ja. ja. ja. Der heißt, äh, da ich heißt es Ich muss auch gerade ansprechen. Ja. Ähm, also ob wir uns darauf einigen, dass wir halt bis neun noch machen und dann definitiv Schluss machen. Ja. Ich habe das nicht so ernst gemeint. Ich habe ja, mir das schon gedacht. Ja, wie, also wie ist das bei euch? Ich würde eher, äh, eher hoffen, dass wir uns wiedersehen. Okay. Ja. ja, gut. Ähm, hm. Ja, machen wir es so. Dann, dann gucken wir noch das Bild an, was äh, Britta jetzt gerade sucht. Genau. Der heißt Otto Zitko. Der sagt euch wahrscheinlich eh was, oder? Genau. Nee. Nee. Schaut euch das mal an. Otto Zitko. Warte, ich schaue jetzt, ob die. Vielleicht der hat er ja den Bildschirm. Findest du den und Otto. Bisschen... Ja, genau. Ah, ah, Nicht das ist genau, ja. Ne? Und das sind das, das wäre sozusagen, ich meine, die geben halt schon einen äh, äh, ja, zuerst mal einen aus? Ja, genau, die waren in also Jeder hat schon mal so. sowas gemacht in seiner Kindheit. Wenn er jedenfalls in, im westlichen, in, ich weiß nicht, wie das mit Afrika ist oder mit ähm, Südamerika, aber in Europa, wenn dein Kind in Europa aufgewachsen ist und vor dem Kindergarten hat er schon solche Bilder gemacht. Nach <lacht> und Ende wischen mir einen Tisch und Wände. <lacht> <lacht> ja. Und Twitter, du meinst nun, dass das ähm, dieser vorsprachliche... Affektive Erfahrung. <lacht> Super Darstellung. <lacht> jetzt haben wir endlich den Raum. Wir wissen Wenn jetzt, um welchen Raum ja. es geht. <lacht> ja. Ja, genau. Und da ist der Raum. Da ist sogar der Raum schon auch bezeichnet da oben. Ja. Und jedes Museum sagt, wir möchten mal dein affektiver Raum sein. <lacht> Willkommen bei uns so auch. Wieso bist du darauf jetzt gekommen, Britta? Bei der also, Herbert Exner auf Facebook, dieser. Äh, ja, ja, ja, ich meine jetzt der Zusammenhang. Das hat äh, ihn total fasziniert. Und das habe ich heute gelesen. Das hat ihn total fasziniert, nicht? Und, ähm, und jetzt musste ich an das denken, weil wir ja von diesen äh, Formen gesprochen haben. Und ähm, jetzt hat wir das, was die Birgit da jetzt gezeigt hat. Das sind sehr also klare. Äh, da steht da sofort klar, was man sieht. Nicht könnte man sich denken. Tolles ja. Action Painting, muss man so sagen. Und, und das weiß ich nicht, was und was denn das, keine Ahnung. Es ist, auch nicht, äh, das, es ist ja auch noch sehr grafisch, also es ist jetzt nicht mit Pollock zu vergleichen. oder so. Nee. nee, aber es ist äh, trotzdem Action. Also es gibt ja Garten, dann ja auch äh, Leute, die mit Pinsel und äh, breitflächig... Äh, Action auf die Leinwand gebracht haben und äh, ja gut, also nicht, der macht das wahrscheinlich mit der Sprayflasche oder was ist das? Aber sind das nicht vielleicht ganz einfache Vitalitätsimpulse, die in ja. Farben transformiert wurden oder in irgendwie solchen Grafik Das sind schon so Vitalitätsimpulse. Ja, also, aber warum nicht? Aber nicht mhm. einfache. Nicht einfache. Also so einfach sind die gar nicht. Also da ja, hab ich ich habe nicht gesagt, ich habe nicht ja, hab ich auch gesagt. Das einfach? Einfach? Sind das nicht, oder ich habe gedacht, er hat es beinahe simpel gesagt. Ja, nein, nein, aber ihr meint jetzt in, in, nicht im Sinne von simpel oder Einheit, sondern äh, mit vielleicht ähm, das, das Hervorheben. Ja, einfach sind die nicht, das sind ja komplexe grafische Gebilde. Realistischer Abstrakt, das steht da auf Wikipedia. Keine die haben also, heute alle Schwierigkeiten, irgendwelche Kategorien ja, zu Ja, ich glaube auch. Was <lacht> haben so, wir jetzt schon wieder dazu? Ja, das sage ich. ja. Die machen wir haben so und so viele Millionen ja, Künstler. Namen dafür finden. Hä? Hä? Ja, Übernimmt genau. die Linie, die Funktion räumliche Struktur und, Ausze und Ausdehnung zu bezeichnen. Naja, was sonst. Ja. Man könnte auch sagen, das ist ein Street-Art. Ähm, also dieses ähm, Street, Street Art ist wieder hineinverlagert, also das, was, was von draußen ist wieder reingekommen in die Räume. Und dann das führt dann vielleicht zu solchen Aktionen. Mhm. Weil es hat schon ein bisschen auch was von dem, ähm, die Sprayer ähm, draußen arbeiten mit den Wänden und... Mhm. Ähm, Gut, es sind keine Lettern oder so erkennbar und keine Figuren, aber es ist, ist wie, als äh, ich kriege so eine Assoziation, wie wenn diese Street Art jetzt wieder reinkommt in die Räume, also dieses, was sich so äh, mhm. nervös dich auch ausbreitet. Nicht, hm? nicht begrenzen wollen auf ein Bild, auf einen Rahmen, auf, auf einen Ab, abgezirnten ja. Bereich. Ne? Ja, und diese ganze Nervosität, also die man ja auch. Äh, dieser Marsha McLuhan sagt das ja schon seit 1964 in seinem Aphorismen, dass wir im Prinzip ja durch diese ganzen Medienkunst und all das, wie unsere Nerven nach außen wandern und äh, immer mehr nach außen wandern und wir immer stärker mit der Umgebung verbunden sind. Und das ist vielleicht wie so was, wie sowas wieder, also, so ein Gegenpol zu setzen. Also nicht alles nach draußen entgrenzen, sondern wieder dieses Entgrenzte zurück auf feine, filigrane und vernetze wir wie zurück in einen Raum und das hier aneignen und ein, einverleihen. Das also ich finde, dass er, dass er sich schon äh, ziemlich gut an den Rahmen hält. Äh, der, zum Beispiel, guck mal die Fußböden. Also ja. wenn er wirklich wüten würde ne, ja. und äh, voll in, seiner, äh, in seinem affektiven Impetus mhm. äh, nicht mehr zu bremsen, äh, dann wären, wär, dann wird er keinen Rücksicht darauf nehmen, dass da unten auch noch eine Kante ist, um die er herum zeichnet. Das, ja. ist, das ist und alles... ist kein nägel äh, Ne, Ist er nicht. Da, da ist, aber ich meine, es ist schon expressiv, es ist vielleicht auch äh, action-expressiv. -ex aber es äh, Und er muss irgendwie ein Malwerkzeug haben. Ich glaube, es ist keine Spraydose, aber eins, was genug Farbe aufnimmt, um eben auch meterlange Striche satt aufzubringen. Das äh, bringen auch oft die dicken Quasten nicht. Ach, Rollen hat er, glaube ich. Ne? Also, ich sehe gerade, es könnte sein, dass er eine Rolle hat. Aber auch eine Rolle, na gut. Aber dann ist er doch ein einfacher Flachmaler, wenn er eine Rolle hat. Guck mal, hier hat er irgendwie was. Mal sehen, ob das ich das weiß Bild. Das ist er? ein Flachmaler. Hier, was hat er da in der Hand? Irgendwie ein Stiel. Naja, wer weiß. Aber hier, was hier unten hat er die 1, 2, 3, 4, die Farbdinger wie so ein Flachmaler. Ja, ja. Aha. Also, Flachmaler sind die, die in der ähm, Wohnung die Wände streichen. Ne? Ja. Also Anstreicher. Ja. Wir brauchen ja, die Anstreicher. Die heißen nicht Anstreicher. Jib. Ja, die Anstreicher. Die heißen die Flachmaler. Flachmaler, Jippie, ja. für euch, echt? Okay, <lacht> <lacht> die Flachmaler. Die geht auch flach zu malen. Und ich so, ja. mal ich flach. Und, und die hat ja diese, diese, äh, diese Wannen, die man für Rollen benutzt. Ja, nicht, genau. So ja, Wieso ja, genau. ja, der so der Anstreicher? Die aber auch das äh, zeigt, dass er also im Grunde jetzt nicht äh, watsch, watsch, tschak macht, ne? mhm. sondern mh, mh, mh. ich bleibe die Acker. <lacht> <So. Ja. lacht> ähm, ich meine, ist ja nicht schlecht, warum nicht? Mhm. Es ist trotzdem es ist emotional, es ist ein affektiver Raum. Wenn man da reinkommt, ist man sofort gepackt. Nicht? Also das, äh, man, das wollen wir jetzt mal die Qualitäten nicht wegtun, aber und ich finde, es ist toll, dass wir das Beispiel davor hatten, nicht? wie unterschiedlich diese Räume sein können. Mhm. Finde ich äh, klasse. Mhm. Diese Räume, also meinst du jetzt die Körper? Also, oder? Du, du die vorher Die Erfahrungsräume. Hattest... Genau. Wir... Die Erfahrungsräume, ja, ja. Und wie genau. sie sich unterschiedlich auch generieren. Also, es ist schon... Ja, und ich meine, das ist, das ist so jetzt so ein bisschen ähm, im Mini-Format. Ich meine, wenn man wirklich mal ähm, entweder Miriam Kahn oder bei dem anderen was, ähm, das kannte ich bisher nicht, aber könnte ich mir vorstellen, wenn man das wirklich sieht, also in diesem Raum steht und vor diesen Bildern, also sie macht auch sehr, sehr große Miriam Kahn, die macht halt zum Beispiel Landschaftsbilder gemalt in einer, weiß ich nicht, vier Format, also viereinhalb Meter mal drei Meter, riesig groß. Mhm. Ja, äh, das hat schon was sehr Gewaltiges und dann kommt ja auch schnell der Begriff der Erhabenheit in den Hals. Ähm, womit ja. sie spielt, oder auch, auch dieses hier unten, ähm, wo 1, 2, 3, das vierte, äh, wo diese Figur so liegt und die Hände so zwischen die Beine, ja. die hände zwischen die Beine, ja. ist auch eine riesige Arbeit, wenn man die sieht und da vorstellt, das ist sehr Ja. Wert. Da muss ich jetzt zu den Spiegelneuronen noch kommen. Also, Ach, okay. Obwohl ich da immer sehr ja. skeptisch bin und leicht allergisch, wenn die irgendwo auftauchen. Aber an dem Punkt scheint mir das doch angebracht. Also Ich habe gar nichts gegen Spiegelneuronen. Also, ich habe letztens <lacht> mit einem Kaffee getrunken. Hast du auch <lacht> Aber, aber also es gibt aus der Ethnologie eben Beschreibungen, wo ganze Stämme äh, zu bestimmten äh, außergewöhnlichen Ereignissen, Todes, Häuptlings oder äh, kurz vor Kriegen oder äh, einfach, dass die, dass die tatsächlich fähig waren oder fähig sind äh, zu verschmelzen, dass also da im Grunde eine äh, Individualitätsaufgabe ist also Deweleit beschreibt sowas ähnliches, aber grausig dann eben für, für Freikor, Freikore, für, äh, aber das ist was anderes, ähm, wo, wo die eben tatsächlich über äh, die Situation, würde ich sagen, aber die, die wird dann eben vielleicht eben im Gehirn äh, die diese Spiegelneuronen nutzen, dass die eben tatsächlich in einer emotional äh, homogenen Situation äh, sich finden nicht? und äh, entsprechend äh, in, in, in äh, Paniken oder in, in, in, in der Lust, also eine verkehrte Welt zu leben oder was auch immer, äh, d'accord gehen, ohne dass sie da größere Absprachen brauchen. Und so, also da, da äh, habe ich ein oder zwei Bücher, wo sowas beschrieben wird, Herrschaft und äh, ich weiß noch mehr. Und, äh, und das finde ich schon, also es kann schon sein, dass es Gehirnstrukturen gibt, die uns... Äh, äh, verschiedenste Grade von Empathie ermöglichen. Also würde mich eigentlich ist, gar nicht überraschen. Ja, welche Empathie hättest du denn jetzt in dem äh, von dem ja, Herrn, siehst du noch gerade Todka? Zitko. Zitko. Zitko, Entschuldigung, ich hab, äh, bin nochmal nicht so gut mit dem Namen. Zitko, ähm, welche Empathie würde denn dir dazu einfallen? ist wie Tanz und äh, weit, weit ausholende Gesten und... Äh, äh, dieses Wehren, was, also was man ja im Kleinen kennt, dann plötzlich, also der ganze Körper geht los und äh, ich weiß nicht, wenn ich da reinkäme, hätte ich auch schon so das Gefühl, ne? so, hier kannst du ne? so äh, lo loslegen. Äh, ob mir das dann jeweils angenehm ist, dieser Impuls, weiß ich nicht, aber äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das überspringt. So. Mhm. Vielleicht aber auch so, wenn ich jetzt so ein ander, etwas anders, dann würde ich eher sagen, also, ah, dann würde ich so einen Ekel kriegen vielleicht, also vor dieser Schmiererei. Ne? Aber auch das ist ja schon so, uh, ne? und äh, wie es ausgeht, weiß man ja vielleicht nicht, wenn, wenn man also, äh, wenn die Spiegelneuronen ein wird, Was mich an der ganzen Sache... Äh, ...reinlassen. Hm. Ja. Ich habe gerade mir gedacht... Wenn ich mir das vorstelle mit der Größe, also ich habe bei so einem großen Raum, hat jemand, also eine Künstlerin mit einem kleinen Bleistift, die ganze Wand wirklich, also wie nicht abgesetzt, also mit diesem Bleistift. Mhm. So. Und das hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert. Und bei diesen habe ich das Gefühl, es ist zu, ähm, es ist extrem expressiv. Und Aber es ist irgendwie total gewollt, ne? So. Ja, es ist so, ähm, es ist auch sehr aufdringlich und es ist so groß. Und im Moment ist es so, dass überhaupt alle Sachen immer so wahnsinnig groß sind. Und warum ähm, macht man immer größere Sachen? Damit wird es noch nicht mehr funkt. Bis, bis, zu also bis zu einem gewissen Grad äh, folge ich dir, aber bei mir setzt es dann sofort ein, was Aufdringlichkeit betrifft, habe ich den Eindruck, dass die Kahn aufdringlicher ist für mich. Wenn ich das jetzt vergleichen müsste. Und ah, hier, ja. Ja, in, in, in in einer bestimmten ja, ja. Art und Weise er ist auch aufdringlich ja, ja auf. aber ja, sie ist ja. anders aufdringlich also ja. sie erinnert mich ein bisschen an den Bacon mhm. ja. und das ist extrem aufdringlich also das ist sehr sehr dicht ja, ja. Und da ist der andere das ist voll ja und da ist der das andere ist ähm, äh, freier in seinen der ja. ist mir Weiß mehr Raum Abstrakt weil es figurativ ist. Miriam äh, yeah. als figurativ und das Figurative ist halt, äh, ja. Aber da, wie die, äh, wie die äh, äh, äh, gegenständig ist, das ist ja, äh, also man hat das Gefühl, dass es alles irgendwie eingeschränkte äh, äh, Geister sind, die also alle also, äh, nach Erlösung schreien, äh, ja, still ja. oder so, nicht? Das ist so ein, hier, wenn du den, das hier siehst, nicht? Da ist also das Porträt ist äh, eingefasst in so eine Aura, die aber nicht ausstrahlt, sondern nach innen äh, befängt und so. Nicht? Das, äh, äh, also ich finde, die sind alle so auf Rettung aus, <lacht> Also wie, wie man das sagen kann. Die zeigen schon also eine gewisse Realität, die man äh, nachempfinden kann. Also bei den Zitku... Ähm da würde ich jetzt auch eher sagen, also es ist viel offener und hängt damit auch zusammen dann, also welche Wirkung das dann auf den Einzelnen hat, aus welcher Situation er da hinkommt. Ja? Also wenn, wenn sich jemand gerade in einer, in einer sehr chaotischen Situation innerlich fühlt, durch irgendwas anderes äh, oder durch die er ja geherrscht hat auf dem Weg dorthin, dann wird er das möglicherweise eher als unangenehm empfinden. Ne? Wenn jemand aber eingesperrt war äh, aus der, irgendwelchen Gründen äh, und äh, dann in so einen Raum kommt, dann ist eher eine Befreiung und das ist auch eine Relativierung zu dem mit den, mit den Spiegelneuronen. Das heißt ja nicht, äh, dass es das dann festgelegt wäre. Mhm. Ja? Es, es, es sind wahrscheinlich verschiedene, die dann eben da aktiv werden oder sowas. Aber therapeutisch wird man dann ja genau in diesen Verschiedenheiten arbeiten. Der eine ja. empfindet es so, der andere so. Man wird fragen, äh, äh, ja was was daran wäre denn das? Oder äh, erinnert dich an irgendwie oder so nicht? Also, man wird ja versuchen, irgendwie Zugänge zu finden zu dem äh, Gefühl und seinen, seinen, seiner Herkunft oder so nicht? Oder? wie auch immer, ich bin ja kein Therapeut. Also. Ja, aber in diese Richtung wird es schon gehen, nicht? Gedanken und Gefühle dann aneinander koppeln und sagen, ja, welche Gedanken welche Gefühle löst du aus. Und natürlich, Erinnerungen kommen sehr schnell. Ja, ja, klar. Ja, das erinnert mich auch schnell an, an die Sache, das mit der, ähm Kunsttherapie anzuknüpfen, weil ähm, früher gab es wirklich noch so, ich habe es noch wirklich gelernt mit so Deutungsmustern. Ja, also, ja. Menschen, der so rational ist und mit dem Bleistift, dem muss man irgendwie flüssige Farbe anbieten und äh, die, die, die, die, die, die ganzen Patentrezepte äh. sind ganz schlimm. Ja, hier ja, die Steiner-Leute, die fangen äh, grundsätzlich mit, mit so einem bestimmten Blau an. Die Kinder, die Schüler müssen alle so ein bestimmtes Blau aquarellieren und ich glaube, ich wäre da wahnsinnig geworden. Also irgendwie so, die hätten mich in Richtung Mord gebracht. So. Ja. <lacht> so. das heißt, die erstmal angefangen, bunt. <lacht> mit, mit eurer Erlaubnis werde ich ja. jetzt diese Aufzeichnung beenden. Ist okay. Ja. Ich Ist muss okay. sowieso, genau. Ja, Sekunde? Selbst wenn ihr dann weitermachen wolltet, wolltet müsstet ihr es dann selbst aufzeigen. Sie muss sich noch kurz entmaskieren. Genau. Ja. <lacht> es war total schön mit euch. Ja, ja ist schön. Ja, finde ich auch. Habt ihr einen schönen Abend, schönes Wochenende. Ja, euch ja, auch, auch. Allen. Danke, tschüss. Tschüss.